Ja, ich glaube, es haben sich langsam alle eingeloggt. Herzlich willkommen hier im BA expo Gland, im Studio der BA expo. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Alumni-Anlass. Mein Name ist Raul Wanger, ich bin der Leiter der Alumni Uni Bern. Es freut mich, euch hier so zahlreich, ich habe gehört, es sind rund 280 Leute, können zu diesem digitalen Event begrüßen. Speziell freue ich mich natürlich, weil draussen wunderschönes vorsommerliches Wetter ist und gestern die ersten Lockerungen aus Covid ähm, natürlich die Leute raus äh, treiben. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute Abend so zahlreich zusammen sind. Das Programm von heute Abend ganz kurz. Wir starten mit einem kurzen Intro von unserem Moderator von Matthias Morgenthaler. Dann gehen wir in eine Diskussionsrunde rund um das Thema Beruf und Berufung. Dann äh, gibt es ein paar Überraschungen heute Abend für euch, die um wir extra äh, vorbereitet haben. Und dann werden wir im zweiten Teil, hinten raus, noch Gelegenheit äh, haben, dass Tiere das machen können, was man normalerweise macht, an so einem Anlass im Alumni-Netzwerk, sich persönlich begegnen, sich persönlich äh, kennenlernen. Äh, wir schauen mal wir versuchen heute Abend ganz flexibel das miteinander zu machen. Wir äh, finden sicher eine gute Lösung zusammen. Der Schluss des heutigen Abends ist etwa auf die halbe Acht Uhr geplant. Und dann sollten wir also ein bisschen etwa dort anliegen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, das gibt mir gerade die Gelegenheit, äh, überzuleiten zum Thema. nämlich Das Thema des heutigen Abends ist äh, Beruf und Berufung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die Universität Bern bietet 40 äh, Bachelorstudiengänge an, 80 Masterstudiengänge. Als Volluniversität ist das eine riesen Auswahl an Möglichkeiten, die Sie bei uns studieren können. und Viele Gymnasiastinnen und, und Frau fragen sich natürlich am Anfang, ist der Entscheid das, oder zu ändern, zu studieren, ist das der Richtige? Was kommt auf mich zu? Ist das das, was ich mein Leben lang machen möchte? Ist das das, was meine Leidenschaft ist? Kann ich meine Leidenschaft zum Beruf machen, oder wird mein Beruf, mein Beruf zur Leidenschaft? Das sind alles Fragen, die wir heute Abend miteinander diskutieren wollen. Nicht ich, sondern unter der Leitung von Matthias Morgenthaler. Die Gäste, die wir heute Abend begrüssen dürfen, sind Barbara Stutter und Kaspar Schmocker. Matthias Morgenthaler wird aber diese zwei Personen persönlich nachher genauer vorstellen. Und ihr werdet schnell erkennen, warum die Personen heute Abend für uns in dieser Runde sitzen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch zwei, drei technische ähm, Informationen geben für heute Abend geben. Eueres Mikrofon ist automatisch abgestellt. Es geht schlecht, wenn 280 Leute querbeet durcheinander reden. Ähm, freiwillig könnt ihr die Kamera ausschalten. Es ist natürlich schön, wenn die Kamera anschaut. Ähm, wir werden auch ähm, eine Chat-Funktion anbieten, wenn ihr also Fragen habt. Und der Matthias Morgenthaler wird euch das erzählen. Wir versuchen euch auch interaktiv einzubinden. Ihr werdet also die Möglichkeit haben, dass ihr Fragen stellen oder Beiträge hineingeben. Bitte braucht die Chat-Funktion oder wenn ihr technische Probleme habt, brauchen die Chatfunktion, um Fragen zu stellen. Wir haben einen technischen Support, der euch hilft. Und ähm, zu diesen Fragen kommen wir später noch. Okay. So, nutzen also die Gelegenheit. Wir versuchen nicht nur einen Monolog zu machen, sondern wir versuchen hier wirklich einen interaktiven Abend mit euch zu verbringen. Jetzt kommen wir noch ganz kurz, bevor wir äh, den Matthias hören, äh, ganz kurz den Matthias Morgenthaler selber vorstellen. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass wir mit dem Matthias Morgenthaler eine Person hier moderieren und Arbeit ähm, Abend führen. wird diese Person, der Matthias ist seit 25 Jahren als Journalist unterwegs. Die einen oder anderen haben von ihm sicher schon das eine oder andere gelesen. In verschiedenen verschiedensten Tageszeitungen war er mit ganz spannenden Interviews zu noch spannenderen Personen unterwegs. In Bayern z.B. im Bund und hat das Thema Beruf und Berufung eigentlich zu seinem Beruf gemacht als Journalist. Er ist aber auch Buchautor und Coach, wenn es um das Thema Zukunft und Frage rund um den Job geht. So, genug von mir. Ich danke Matthias vielmals für das Kommen und würde vorschlagen, dass du am besten gerade übernimmst. Matthias, wie ist es dir? Danke vielmals. Merci vielmals, Raul. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich finde es unglaublich toll, dass sich eine Uni wie die Uni Bern mit der Alumni-Organisation das Thema Beruf, Berufung auf die Fahnen schreibt. Nicht nur weil es mein Thema ist, das ich dafür brenne, sondern auch weil ich denke, es zeigt so ein bisschen eine Veränderung im Verständnis von Arbeit. Andere Unis, andere Alumni-Organisationen werben damit, was ihre Absolventen für hohe Tiere werden, was sie für Positionen erreichen, dass sie am meisten Geld verdienen. Später. Und ich habe den Eindruck, wir leben in einer Zeit, in der wir merken, immer höher, immer noch besser, immer eine höhere Position. Das ist nicht unbedingt das, was uns am Schluss des Tages oder am Schluss des Lebens zufrieden und glücklich macht, sondern wesentlich ist vielleicht etwas anderes. Und das haben wir heute als zweites Motto über den aba alles gestellt, nämlich das Glück, das Richtige zu machen. Und was das Richtige ist, da gibt es für Gimmel, glaube ich, keine Antwort, wo man kann sagen kann, mach das und dann kommt es gut sondern das ist eine sehr individuelle Frage, die wir nur alle für uns selber beantworten können. Und der wollen wir uns heute Abend widmen. Ähm, ich glaube, vom Glück das Richtige zu tun, der hat auch schon Leute wo die gemerkt haben, die sind bei dem, was sie machen, voll ihrer Kraft. Die sind im Element, die sind neugierig, die sie inspiriert und haben vielleicht auch gemerkt, das ist extrem Angenehm, extrem anregend, mit solchen Leuten zu tun zu haben. Man möchte manchmal fast nicht mehr von ihnen weggehen. Ob es der Schuhmacher ist oder ein Unternehmensleiter oder eine Frau, die eine Massage gibt. Was immer das Thema ist, man hat das Gefühl dafür, ob jemand das Glück hat, mit dem Richtigen unterwegs zu sein. Und das andere gibt es auch, dass man Leute begegnet, wo man merkt, da kommen sehr viele negative Vibes einem entgegen. Die sie irgendwo sich am Abmühen, was eigentlich nicht ihres ist und meistens haben sie viele gute Gründe, warum es nicht anders geht und viele andere die schuld sind. aber es ist sehr streng. Und dieser Differenz dieser wollen wir heute ein nachher spüren. Ich hatte gestern so eine Begegnung gehabt mit jemandem, der den Eindruck hatte, der hat das Glück wirklich das Richtige zu machen. Es war leider nur eine virtuelle Begegnung am Fernseher. Obwohl ich mich für den Anlass vorbereitet habe, noch ein bisschen Fernsehen schauen. Musste. Direktübertragung aus Paris. Roland Garros, ein paar von euch daheim haben vielleicht auch geschaut. Der Roger Federer hat wieder mal Tennis gespielt auf einem Sandplatz und es ist unglaublich berührend für mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie er mit knapp 40, was er viel zu alt ist für Spitzensport zu machen, wie immer wieder ein paar Experten sagen einfach eine kindliche Freude an den Tag Tagleit inspiriert ist, Tennis nicht nur spielt, sondern zelebriert und Züge äh, macht, wo physikalisch knapp möglich oder schon fast unmöglich ist und mit der Eindruck hat, der ist wirklich in seinem Element. Und ich glaube, wir sind uns einig, es wäre schade, wenn der Roger Federer auf die, Karte, auf die sicherste Karte gesetzt hätte und irgendwie das gemacht hätte und jetzt Buchhalter wäre. Nicht, weil Buchhalter ein schlechter Job ist, aber wie es schade wäre, wenn wir ihn als Tennisspieler und als Künstler nicht erlebt hätten. Jetzt kann man sagen, ja, Roger Federer ist ein Weltstar, wir hier bewegen uns die meisten ein in einer anderen Liga. Ähm, was hat das mit uns, mit unserer Situation, mit unserer Fragestellung zu tun? Ich habe den Eindruck sehr viel, weil meine Überzeugung ist, wir haben alle einen Bereich, in dem wir in unserem Element sind, wo wir wie ein Fisch im Wasser sind, wo wir uns so wohl fühlen, dass wir etwas gar nicht, nicht machen können. Es ist vielleicht nicht bei allen so klar und so konstant wie beim Federer, der seit 35 Jahren sehr gut Tennis spielt. Aber es gibt für uns alle einen Sonnenbereich und darum wäre es ein Anliegen oder ist es ein Anliegen von mir, dass wir den heutigen Abo nutzen, um diese Frage ein bisschen nachzuspüren. Wo in unserem Leben haben wir Momente, wo sind wir im Flow? Jetzt denken ein paar von euch vielleicht mal, das habe ich auch schon erlebt, aber nicht unbedingt beim Arbeiten. Das ist vielleicht, wenn ich mountainbiken oder wandern oder klettern am Wochenende oder wenn ich eine Nacht durchtanzen kann, was jetzt irgendwann wieder möglich sein sollte. Und ich frage mich manchmal als Journalist und als Coach, warum haben wir so tiefe Ansprüche an unsere Arbeit? Es ist immerhin der Ort oder die Tätigkeit, wo wir die meiste Lebenszeit damit verbringen. Und dann ist es ein bisschen schade, wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, alles wirklich Schöne, alles Wichtige findet in Freizeit statt oder in den Ferien oder nach der Pensionierung irgendwann. Letztlich geht es also um die Frage, die wir auch schon aufgeworfen haben, in der Kommunikation von diesem Anlass. Warum legen wir so wenig Wert darauf, die Leidenschaft zum Beruf zu machen oder in den Beruf wenigstens ein bisschen mehr Leidenschaft einzubringen? Ich durfte vor drei Jahren einen weisen Philosoph interviewen zu diesem Thema der den Friedrich Bergmann. Er ist leider vor acht Tagen gestorben, mit knapp 90. Er ist so der geistige Vater von all dem, was heute als New Work durch äh, das Unternehmen geistert. Er hat schon in den 80er Jahren das Buch geschrieben »Neue Arbeit, neue Kultur« und hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie Menschen in ihre Kraft finden, das finden, was sie wirklich gerne machen. Und er hat mir im Interview die traurige Diagnose gestellt, dass die meisten Leute schon drei Viertel tot sind, lang bevor sie beerdigt werden. Das ist etwas makaber, aber die spüren vielleicht, ähm, was gemeint sein könnte. Nicht, wieder ihr selber kennen, aber manchmal beobachtet er vielleicht bei anderen nicht, wo man das Gefühl hat, die Spuren so etwas ab. Aber es ist recht eine resignative Form. Sie müssen arbeiten, verdienen das Geld und kaufen sich mit dem Geld irgendetwas, was sie sich Genuss davon erhoffen. Ich ja, habe Friedrich Bergmann hat gefragt, ja, wie man dem Schicksal kann entgehen dass man das so als Untote noch im Leben unterwegs ist, aber eigentlich nicht mehr neugierig, und lebendig ist. Und er hat gesagt, es gibt eine ganz einfache Frage, die man sich stellen muss. Nämlich die Frage, was man wirklich, wirklich machen will. Das hat mich dann verblüfft, weil es ist wirklich sehr einfach ist. Es ist eine Art Kinderfrage. Aber ich habe mir dann überlegt, dann, wenn man die ersten Weichenstellungen macht für den beruflichen Weg der Eigenten macht, ob diese Frage eigentlich im Zentrum steht. Und ich habe Eindruck, bei den meisten von uns ist die wahrscheinlich gar nicht so fest im Vordergrund gesehen, was wir wirklich, wirklich wollen. Man ist mehr daran orientiert, was unsere Eltern wirklich, wirklich möchten, was sie für sicher halten, was sie vielleicht selber sich nicht erlaubt haben und jetzt hoffen, dass das Kind nachholen Oder ganz simpel daran, wo es noch einen Studienplatz gegeben hat, wo es noch eine Lehrstelle gegeben hat oder was der beste Kollege, die beste Freundin macht. Das ist verständlich, zum einen, weil wir mit 16 oder 20 oder 25 äh, uns selber noch nicht wirklich gut kennen und auch die Arbeitswelt in der Regel das so Buch mit sieben Siegeln ist für die meisten. Es hat aber auch damit zu tun, dass uns so das Sensorium dafür, was, was uns wirklich motiviert, was uns antreibt, dass uns das ein Stück weit schon früh abtrainiert wird. Manchmal sind die Eltern, die sagen, tu nicht so schwierig, schau, dass du gute Noten machst, die uns also schon einladen, uns anzupassen, Erwartungen zu erfüllen. Manchmal sind es Lehrer, Ausbildner oder Chefs. Und so kommt es zur Situation, dass sehr viele Leute eigentlich in den ersten Jahren und Jahrzehnten von ihrem beruflichen Werdegang eine Art Anpassungskarriere durchlaufen. Das heißt, sie registrieren sehr fein, was sind die Erwartungen vom Umfeld an mich, für was wird ich belohnt, was gibt es da für Anforderungen und wie kann ich denen gerecht werden, indem ich Leistung bringe. Und so kann man Karriere machen, ziemlich gut sogar, aber manchmal führt das weg von dem, was einem ganz persönlich eigentlich wichtig wäre. Und oft ist es das so, dass die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, und auf jeden, der kommt, gibt es noch ein paar hundert, die auch mit diesem Thema weg waren, aber nicht ins Coaching kommen. Oft ist es das so, dass man sich mit 35, 40, 45 plus, minus der Lebensmittel so ein bisschen verwundert die Augen reibt und sich fragt, hm, Ist jetzt das jetzt alles? Gewesen? Eigentlich habe ich ja mal Träume, Ideen, Utopien vielleicht, gehabt. Eigentlich hatte ich mal Berufswünsche und irgendwie sind die in unserem Fokus gelangt und die funktionieren jetzt in einem Job. Man fragt sich vielleicht auch, sitze ich eigentlich am Steuer in der ganzen Veranstaltung oder bin ich da als Passagier in einem Wagen, wo der Zug einfach unterwegs ist und wo es vielleicht immer weniger Haltstellen oder Weichen gibt, wo ich noch eine Richtungskorrektur vorne könnte. Viele Leute fragen sich auch, ist das Ganze eigentlich zufällig passiert oder habe ich mich wirklich bewusst für etwas entschieden? Und wäre es vielleicht der Moment, das noch zu ändern? Die gute Nachricht ist, äh, wir leben in einer Zeit, in der es nie zu spät ist, äh, umzatteln, sich nochmal neu zu erfinden. Wir haben Im Gegensatz zu unseren Grosseltern, die mehr oder weniger in ein Berufsmilieu worden wurden, haben wir alle erdenklichen Freiheiten, nochmal etwas Neues auszuprobieren. Und es ist auch nicht so, dass man am Schluss des Lebens nachher man entweder ein CV muss abgeben muss, das homogen aussehen muss, oder auf dem Grabstein oder Beruf steht, weil das so etwas Unabänderliches ist. Wir können heute Freizeitsachen als Beruf machen. Wir können Selbstständigkeit mit einer Angestellten-Tätigkeit verbinden und wir können immer wieder etwas Neues anfangen. Eines meiner Hobbys, eine meiner Leidenschaften, die ich dafür bezahlt wurde, ist tatsächlich, so Menschen so Biografien aufzuspüren und Porträts zu machen von so Leuten, die verrückte Veränderungen in ihrem Leben gemacht haben, Nach einer Krise. Drian Balken zum Beispiel, wo die Habilitation als Theologieprofessor schon in der Tasche gehabt und als Professor eine Stelle suchen konnte. Und hat gemerkt hat, eigentlich wollte ich ein Feuerwehrmann werden. Und dieser kindliche Berufstraum der ist nicht verschwunden, sondern er wird immer noch dringlicher. Und der hat dann die akademische Karriere tatsächlich raus und hat sich als Kommandant der Berufsführer vom Flughafen. Zürich seine Traumstelle verwirklicht ähm, Und er sagte, das ist wunderbar, Der kann ich so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ich erlebe dort eine Kameradschaft, die ich im Mittelbau der Uni Änder nicht gefunden habe. Oder ich erinnere mich an Kailiani die habe ich zwar nicht interviewt, aber mit der Gret, war Uni Bern äh, Juristin geworden ist, Jus studiert hat und er heute Martin von Mittellegi heute am Eiger geworden ist und dort nochmal eine ganz andere Seite von sich hat, lernen kennen. Oder ähm, der Markus Müller, der CEO von BlackBerry, von dem damals grössten Smartphone-Hersteller, CEO Europa, aber sich selbst so fremd worden in dieser Rolle, dass er irgendwann alles hergeschmissen hat und eine Ausbildung zum Sterbebegleiter und zum Tantramasseur in Angriff genommen Und ein vierter Fall, ganz kurz, man kann auch als Postkartenschreiberin sein Lebensunterhalt verdienen, wenn man es ein bisschen geschickt einfädelt. Das ist auch ein Interview, das ich führen darf. Also ihr seht, es ist ein grosses Privileg, das wir haben, in unserer Zeit und auch in unserer Region haben, dass wir aus einer Leidenschaft einen Beruf machen können, dass wir auch unseren Lebensunterhalt mit etwas verdienen können, das wir wirklich dafür brennen, das für uns eine Bedeutung hat und wo wir selber wachsen können, wo wir uns können weiterentwickeln können und nicht einfach ein Fachwissen anwenden, damit wir dann mit Geld dafür entschädigt werden. Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass ganz viele Leute, auch wenn sie an ihrem Job leiden und sich vielleicht aufopfern und dann eher so als milde, chronische Krankheit erleben als als Berufung, sie sich unglaublich mit diesem Job identifizieren. Auch wenn sie zehn Jahre lang darüber schimpfen und merken, wie sie krank macht, dann haben sie sich daran fest, weil sie quasi das bekannte Unglück lieber haben, als sich irgendwo auf die Suche zu machen nach etwas, wo vielleicht noch nicht so klar ist, was herführt. Also nach dem unbekannten Glück, das man auch Berufung kann nennen kann. Und da tut man so Schutzbehauptungen, die jeweils suchen, wo heißt ja, es wird nicht verstanden, wenn ich im wie jetzt eine Auszeit machen würde oder ganz etwas anderes machen würde machen. Personalberater haben wir davon abgeraten. Oder auch ich muss mir absichern, dass ich wirklich die maximale Rente habe. Was oft vergessen geht, ist der seelische Preis, den man zahlt für das, wenn man einfach ausharrt und nicht durchhalten, Übung macht. Ist schon eine Leute mit 50 sagen, dass sie jetzt noch 15 Jahre müssen aushalten, weil es zu spät ist, für etwas Neues in Angriff zu nehmen oder 35-Jährige kommen mit dem Druck, ja, sie müssen jetzt endlich noch oder etwas werden und dann nochmal ein Diplom, nochmal eine Ausbildung machen und äh, gar nicht sehen, was alles schon da ist, was die Fülle wäre, was sie sich daraus schöpfen was ganz persönlich ähm, sie ausmacht. Ich hoffe darum, dass der heutige Anlass, der heutige Abend ähm, euch Mut macht, uns noch Mut macht. Ein in uns und zu fragen, mache ich wirklich das Richtige? Mache. Und zwar nicht gemessen an irgendeiner Bewertung von außen, sondern gemessen an unserer inneren Instanz, wo ich das Gefühl gibt, wie wir am Abend einschlafen. Bin ich wirklich im Element bei dem, was ich mache? Komme ich sogar Energie zurück überfühle Fühle ich mich am Abend vielleicht sogar lebendiger als am Morgen? Oder habe ich eigentlich schon am Mittag einen leeren Akku und spätestens am Mittwoch warte ich aufs Wochenende? Und ich hoffe auch, dass er äh, euch ermutigt, mich wieder an eure Träume zu erinnern und mit euren Träumen. Zu verbinden und nicht ein bisschen zu nehmen, die eigenen Wünsche wieder ein bisschen ernster zu nehmen als die Anforderungen und die Erwartungen, die vielleicht von außen, vom Umfeld an euch gestellt werden. Und letztlich geht es um die Frage, ob ihr es schafft, klar zu machen, für was ihr wirklich brennt, was eure Berufung ist und wieder einen Weg findet, ähm, die zu leben. Auch wenn ihr wahrscheinlich nicht Millionen haben die euch zujubeln, wieder der Federer. Aber wenn man schon nur Berührt ist von dem, was man Tag für Tag macht und das Gefühl hat, doch, das hat eine Bedeutung, dass das macht und dass ich das mache. Da ist das eine unglaubliche Befriedigung, oder in das ganze andere Leben auch werdet, mit ihnen. Ja, so viel zur Einstimmung. Ähm, jetzt haben wir schon angesprochen, dass es nicht ein Frontalunterricht werden heute Abend, sondern es soll eine interaktive Geschichte sein, so gut es möglich ist, auf ähm, dem Weg. Und wir haben äh, auch Fragen an euch, nicht nur rhetorische Fragen, sondern Fragen, die sie auch interessiert, bei diesen knapp 300 Leuten ein den Puls zu nehmen und zu schauen, wie seid ihr unterwegs seid. Ihr könnt jetzt im Chatfenster neben der Zoom-Übertragung den Link vom Mentimeter anklicken. Und ich möchte dort die erste Frage stellen mit der Aufforderung, spontan aus dem Buch heraus darauf zu antworten, weil dann sehen wir, grad, wie die Verteilung ist. Die erste Frage, die ihr jetzt eingeblendet, weil das neue Fenster jetzt offen habt, wer von euch würde sagen, mein Job ist auch meine Berufung, Ich lebe meine Berufung? Ich bin kurzsichtig, aber ich sehe einen relativ kleinen Bau. <lacht> Jetzt kommen ein paar Ja-Stimmen. Wir lassen noch einen Moment Zeit, weil erst ein paar Dutzende Antworten sind. Im Moment ist immer noch der Nein-Balken. Deutlich höher als der ja -Balken. Es gibt ja jährlich die Umfrage von Gallup, die sagen, wer macht seine Arbeit wirklich mit Herzblut macht und wer macht mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift oder ist innerlich gekündigt. Dort ist also die Normverteilung, dass acht von zehn höchstens Dienst nach Vorschrift machen und zwei Leute mit Herzblut am Werk sind. Gut, wir lassen das mal so stehen. Wir haben fast ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es gibt doch eine erfreulich Anzahl von denen, die sich jetzt via Klick eingebracht haben, die sagen, ich lebe meine Berufung. Es ist immer die Frage, wenn man sich in so ein Event einklingt, macht man es, weil man schon das Gefühl, man ist so unterwegs oder weil man einen Leidensdruck hat, dass man seine Berufung finden will. Wir kommen zur zweiten Frage, und die zielt in die andere Richtung und fragt, wer von euch hat Lust, nein, ist ganz etwas anderes zu machen, beruflich, nochmal etwas anderes in Angriff zu nehmen. Bitte auch da jetzt möglichst spontan antworten. Da ist die Verteilung äh, sehr deutlich, äh, weit verbreitete Lust, Nochmal ganz etwas anderes von, was nichts mit dem zu tun hat, was man im Moment macht. Ich tun immer, wenn Leute im Coaching sagen, äh, wenn sie jetzt noch wechseln, dann müssen sie das, was sie aber neu machen, sicher 20 Jahre auch äh, daran festhalten. Ich glaube, das ist eine sehr hohe Anforderung. Ich persönlich wüsste von nichts, was ich mache, dass sie sicher die nächsten 20 Jahre machen. Und wie ich schon hatte, die Rahmenbedingungen sind nie günstiger gesehen, dass man kann. Quereinsteigen machen etwas Neues nochmal anfangen. Auch dafür habe ich äh, viele eindrückliche Beispiele gesammelt, wie zum Beispiel der Freddy Hunziker, der heute veganen Käse macht und gelehrter Polymechaniker ist, was jetzt nicht ganz zwingend äh, die Vorausbildung ist zum Käse machen aus Casion. Okay. Jetzt haben wir noch eine dritte Frage, die wir aber nicht direkt nachher werden die Antworten abbilden, sondern wo wir ganz am Schluss die Auflösung haben. Und zwar, wenn ihr von dem ausgeht, was ihr heute wüsst über euch wisst und euch fragt, wenn ihr noch mal jung wäret und alle Möglichkeiten hättet, was wäre euer Traumberuf? Oder möglichst aus dem Buch heraus, unabhängig ob es realistisch ist oder nicht, einen Beruf hinschreiben oder sagen, mal, von dem träumen ich eigentlich. Okay, das sammeln wir einfach mal so und werden uns am Schluss überraschen was da für Berufsbilder ähm, auftauchen, wenn wir das nochmal anschauen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zum Kernstück vom heutigen Anlass. Und zwar ähm, zur Frage, wie macht man seine Leidenschaft zum Beruf? Da habe ich zwei Gäste heute Abend hier, wo beide an der Uni Bern studiert haben und beide einen ganz eigenen Weg gefunden haben, ihre Berufung zu leben. Zum einen herzlich willkommen, Barbara Studer. Du bist Neuropsychologin an der Uni Bern. Du bist Leiterin von Synapso, der Fachstelle für Lernen und Gedächtnis an der Uni Bern. Du bist aber auch Unternehmerin seit einem Jahr mit der Firma hirncoach.ch. Du hast während Corona dein Unternehmerabenteuer gestürzt. Du bist Dozentin, du bist Referentin, du bist Mutter von drei Kindern, entsprechend auch Partnerin. Und weil das vielleicht noch nicht ganz die auslastet, bist du noch an einer Habilitation am Arbeiten. Barbara Studer sagt: über ich, seit die Freundschaft geschlossen hat mit Imperfektion, kann ich meine Vielseitigkeit viel mehr genießen. Herzlich willkommen heute Abend hier." Merci. Auf meiner linken Seite der Kästbuh Schmocker. Du hast Sportwissenschaft studiert, bist auch Spitzensportler gewesen, 75-facher Nationalspieler im Unihockey, sehr erfolgreicher Unihockeyspieler. Deine Leidenschaft offensichtlich auch zum Beruf gemacht. hast nach dem Sportwissenschaftsstudium eine Unternehmerlaufbahn eingeschlagen und hast Sensopro lanciert, ein sehr spezielles äh, Trainingsgerät. Wir werden gerade mehr darüber hören. Du bist angehender Familienvater und sagst über dich, wenn alles läuft wie geplant, dann werde ich unruhig. Ich brauche eine große Portion Unsicherheit im Leben. Herzlich willkommen Aldi. Jetzt, bevor wir einsteigen ins erste Interview mit dir, Kaspel, möchte ich euch einen Eindruck verschaffen, denen, die noch nie auf so einem Sensopro-Gerät gestanden sind, von was wir reden, wenn wir sagen, er hat Sensopro erfunden. Du hast uns einen Clip mitgebracht, der das auf eine sehr witzige Art erklärt. Bitte, film ab. Hallo zusammen. Ich bin Rian. Jetzt muss ich euch mal eine Geschichte erzählen. Mein Pär, da war auch nicht immer so weit. Früher hat er zwar ab und zu viel Sport gemacht. Aber eben. Auf jeden Fall ist er hier einmal in der Stadt an diesem Match. Und als er dort rausgekommen ist, hat er mir erzählt, dass er Leute gesehen, auf so einem Gerät zu trainieren. Und er hat mir dann gesagt, die kennen er von irgendwo. Am Abend haben wir die dann zusammen im Fernsehen gesehen. Die Supersportler. Dann haben wir uns gedacht, das würde uns auch noch gut tun, so ein Gerät. Weil die Bewegungen im Alltag sind etwa die gleichen. Das ist nicht so einfach hier oben. Da musst du immer dranbleiben. Am nächsten Tag habe ich den Berg geschickt. Er soll so einen Sensor drauf seit wir den Käfig haben, geht alles viel einfacher. Man muss schon ein bisschen an Koordination denken. Das ist unsere Geschichte und unser Training. Ja, die Fitnessbranche ist eine Branche, in der ganz viel Konkurrenz gibt. Es gibt schon viel. Jetzt haben wir so eine Art Trampolin in einem Metallrahmen. Das ist eine seltsame Geschichte. Wie kommt man auf so etwas? Hast du irgendwie geträumt? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, dass es so etwas braucht? Er kommt du fährst nicht mit dieser Frage an. <lacht> Nein, wir wissen es wirklich bis heute noch nicht. Also, es gibt jedes Businessbuch, buch das beschreibt, das ist einen Businessplan, du suchst deine Nische, du machst eine Konkurrenzanalyse. Also wir sind wirklich komplett anzyklisch vorgegangen wir einfach auch Sport- und Fitnessgerät entwickeln, wo ich angefangen, als der einzige gemeinsame Nenner, wo mein Onkel und ich eigentlich kahen ist, wir gleichzeitig auf ein Trampolin geglugt, wo mein Sohne Kind und seine Tochter da drauf umgeköpft ist, wir haben gefunden das Facting-Dino. Also ich wollte niemandem z nachtreten, aber wenn man so das Gesicht zurück der Fitnessbranche anluegt im Fitnessstudio, ich niemandem sagen, dass etwas zu gefährdet ist, aber so von zehn Leuten lachen, jetzt nicht immer neun. Und darum haben wir so Spass und Trampolin. Und das war der Anfang. Gewesen. Und alles andere wäre gelogen. Wenn ich würde sagen, wir haben ähm, grosse Strategien gehabt oder grosse Bilder im Kopf. Wir mal angefangen. Also ich sehe eine sehr vage Ausgangslage. das Bild, das euch äh, angekumpelt ist, die, die Freude. Ähm, wenn man jetzt nicht Bergbauer ist oder Spitzensporter, was bringt es einem? die Übungen zu machen auf einem unstabilen Untergrund in so einem grossen Käfig? Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Wir gucken wieder morgen eine sitzung, gehabt, ähm, stundenlang, wo wir darüber diskutieren, wie wir das Gerät erklären. Und das ist eine große Herausforderung. Mhm. Auf der einen Seite, wenn ich mit einem Physiotherapeuten rede, darf man mal supraspinale Haareflexe, lumbalische Stabilität. Und ähm, Discoszenen aus Wenn ich äh, mit meiner Grossmutter rede, rede ich einfach mal von Sturzprävention und einen Stegenauflauf und gleichzeitig Kaffee in den Finger nehmen. Also, es ist wirklich nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, es liegt auch daran, dass dieser Bereich in der Bereich Fitness- und Gesundheitsbranche noch nicht so abdeckt ist. Mm -hmm. Ausdauer ist relativ einfach zu erklären, auf einen Stepper und hatte vielleicht mehr Bewanderung. Ähm, warum das auf Face so steht, ist nicht so einfach erklärt. Also, ich würde es mega vom Ziel abhängig machen. Also sollte mir wie nur eine Person geben und das Ziel im Leben und ich glaube, dann können wir sehr spezifisch arbeiten mit dem Gerät, auf okay. Ziel her. Ob jetzt das Ziel äh haben. Für eine 40-jährige ähm, Hausmutter ist, die einfach unter viel Stress ist, ein gewisse Stabilitätsproblem hat, also völlig fiktiv. Oder äh, junge Leistungssportler oder Geschlechter umgekehrt. Es ist mega individuell. Es mhm. ist Gerät, das viel kann, das auch nicht ganz einfach ist, drauf zu stehen. Es auch schon Leute abgeworfen, wenn ich richtig informiert bin, ich bin auch schon drauf gestanden. Es ist eine wackelige Geschichte. Apropos Wackelig, was mich auch noch interessiert, das ist ja auch ein Entscheid, dass man sagt, ich schlage Unternehmerlaufbahn ein. Oder? Also es ist nicht nur kein klares Geschäftsmodell und kein Businessplan, aber es ist auch anders, als wenn man irgendwie Sportwissenschaften studiert und er Sportlehrer macht oder Trainer macht. Äh, hast du früh das Gefühl gehabt in deinem Leben, was du mal willst, also hast du so einen Traum, so einen Wunsch gehabt, äh, ein Bild, das könnte hergehen? Ja, hey, also, Wir haben uns unserem Telefon besprochen zusammen. Also, ich habe keinen Plan. Ehrlich gesagt. Also, viele in meinem Alter wussten, sie wollen Medizin studieren oder sie wollen in Geologie oder sie wollen reisen. Ich war dort sehr auf der Suche. Nicht nur nach mir als Person, sondern auch nach meinem Beruf. Mhm. Und das ist wirklich so nah an diesem Nachkommen. sie gewusst haben, dass Bewegung und Sport eine Leidenschaft ist ähm, und dass ich mega gerne ein Gerät entwickeln würde. Die Idee hatte ich schon, gehabt, aber auch in welche Richtung es geht. Ähm es gab aber auch etwas, wo viele hatten. Unternehmer sagen, eine Intoleranz gegenüber anderen Leuten, die würde sagen was man machen muss. Also, so ein Autoritätsproblem könnte man sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob das unsere Mitarbeiter heute auch so sehen Darum führe ich sehr wenige Leute bei uns. Ich bin jetzt ein bisschen für die Kreativabteilung ähm, zuständig. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe das Glück, dass mein Vater und auch mein Umfeld, mein Grossvater, mich eigentlich so erzogen haben, ähm, dass man wirklich der so Intuition folgen soll. Und ich bin, sehr häufig im Leben nicht unbedingt die sicherste Variante ähm, gegangen. Und das hat mir, glaube ich, geholfen. Nicht, dass es mich nicht gestresst hat, oder ich hatte so so Angst Ängste, als ich, also, als ich ein Projekt lanciert hat. Andere Doktoriert doktoriert dran. hätte die eventuell auch noch können. Andere haben Fußball gespielt und dort schon genug Geld verdient. Und der ist jetzt wirklich nicht in der Sportart, die in den nächsten zehn Jahren nicht arbeiten muss. Also ich hatte viele Ängste, ich glaube wie viele andere. Und trotzdem, ich gedacht, das ist das Richtige. Und wird helfen, wenn man merkt auf dem Markt, oh ja, die Leute reißen das aus der Hand. Gut, das ist schwierig bei so einem Sch schweres Gerät, aber du hast ja gleich eine Resonanz gespürt, wo mal einen Prototyp gehabt hast. und die war nicht so wahnsinnig gut gewesen, oder? Du hast glaube ich ein gesammelt, was so die spektakulärsten Absage- und Beleidigungen, waren von die sie gesehen von fitnessstudio jetzt nicht unbedingt darauf gewartet. <lacht> Nein, also es, ist, es ist wirklich eine Blacklist und immer die ab noch führen. Weil wir jetzt eigentlich mit denen Distributionen Distribution zusammenarbeiten, ich bin für den Verkauf zuständig und versuche, die zu schulen, wie man das Gerät verkaufen könnte. Und ich finde, die, die Frustrationstoleranz finde ich mega wichtig. Mhm. Also, so in rarer Form habe ich das noch nie so erlebt, dass zurück einer sagt, das Gerät ist im Fall so überrissen, teuer. Und du siehst mir so versagt, ich will es nie kaufen. Im Fall, du, wenn du es mir gratis reinstellst, kaufe ich es nicht. Also, ich finde das noch wichtig. Ich habe so viele Bücher gelesen, oder versuche zu lesen über On-Running, Rivella, Nikin, IWZ, über so viele Brands, wo ich finde, so, mir fehlen so die ersten zwei, drei, vier, fünf Jahre, was wirklich einfach sehr bitter ist. Wie bist du mit dem umgegangen? Viele würden ja sagen, ja nee, okay, lass, lass, ich suche suchen jetzt den gleichen Job, es scheint nicht zu funktionieren. Ich bin wahrscheinlich relativ allein mit dieser Idee. Und bei dir hat man so den Eindruck, wenn man dir zulässt, wir haben ja ein Interview zusammen gemacht vor drei Jahren, wo du es etwas ausführlicher erzählt hast. Du hast den Gegenwind braucht für für wirklich also das ist so ein Stachel gesehen, dich richtig angetrieben hat und hast du geschworen, auch dir werden irgendwann noch so ein Gerät haben. Ja, ja, habe mit 25 nach meiner ersten Identitätskrise, als <lacht> ich merkt, dass also, ich ja fast alle Ziele erreicht, irgendwie was mache ich jetzt, was sind die Ziele, was kann man sonst noch schaffen oder habe machen? Ich habe auch gemerkt, dass es das ein Trigger von mir ist, dass, dass sobald etwas unerreichbar scheint, dass man mir mit dem extrem pushen kann Das ist immer noch so. Ich versuche aber so, die Energie richtig zu bündeln. Also nicht mehr so, nur dort, wie viele Geräte man platzieren wollen. und dort müssen wir unbedingt rein, sondern auch ein bisschen sinnhafter, glaube ich. Aber das war ein grosser Teil am Anfang. Lustigerweise hat es bei RUNI angefangen. Es war meine schlechteste Benotung Benote <lacht> im ganzen Studium. Also das also, ist noch amtlich der Stempel von einer ja, schlechten also, Benote. Ja, wir sind sehr, äh, wie soll ich sagen, das meine ich nicht mal neutral, aber eine leistungsbezogene Familie. Mhm. Als mein Bruder schon doktoriert, auch in Uni war, etc. Und für mich war es das so, dass so, ja, ich darf und möchte gute Noten von vor Uni Und das Projekt, das ich am meisten Herzblut hineingesteckt habe. Also der Bericht hatte 10 Seiten. Sein. Am Schluss war er 90er. Ich hatte in der Noten. Und das war so okay, gut. Und dann, dann hat schon das Ego ein bisschen mitgespielt. Also, ich möchte die Person nicht nennen, aber ich hatte dann wirklich ein mega gutes Gespräch, wo wir so ein paar Jahre später wirklich in Türmien geschafft haben, über 1000 Geräte, die wir jetzt verkaufen. Ich also habe gesagt, es hat mich auch schon noch motiviert, dass du mir gesagt hast, das ist, nie, das ist ein Realitätsfan, das kannst du nicht umsetzen, der Businessplan und die Idee. Also dann, das hat sich schon angefangen, das so zu probieren. Wir mal. Und du hast die Blacklist erwähnt, du führst einen einer von den Unternehmern, der immer ein Notizbuch führt, mit, mit Bildern, mit Absagen drin. Ähm, da hast mir auch gesagt, wenn du einen Erfolg hat, dann kannst du dich gar nicht so fest freuen, weil du hast es eigentlich früher schon mal erlebt hast, als du es das, das erste Mal vorgestellt hast. Wie es wärts sie? Und das spielt, glaube ich, der deutsche Förderer, wo ich vorher erwähnt habe, spielt auch noch irgendeine Rolle als Pate wo man vielleicht gar nicht weiß davon, oder? Ja, die Größe, also ich darf mir glaube ich gar nicht so halb öffentlich erwähnen, weil es ist ein mal, wir sind unter uns, wir sind unter uns. Unter uns. Nein, ich habe Kritik bekommen wir ja mal in Zeitung erwähnt und ähm, ja, es ist es ist so, es ist so ein Traum, ja. Also in der Schweiz, das kommt jetzt hoffentlich zu 0% arrogant, arrogant über, aber eigentlich all die Sportler und die Leute, die ich irgendwo treffe in Schweiz, haben wir eigentlich getroffen. Als ich so am Anfang mal so eine Liste gemacht habe über 20 Seiten von irgendwo Stocki, Wendy Holden, der Schweizer Fußballnation, auch die, die wir so, das ist jetzt eine Liste, Roman so, und sogar Kevin Durant, die NBA haben ja immer wollte, etwas zu liefern und so und der ist wirklich noch er so der letzte, der noch, der noch schön war, aber mittlerweile ähm, nimmst wir es ein bisschen auch nicht mehr so Personen und Institutionen fixiert, wie wir es vielleicht am Anfang gewesen ist. Es geht nicht um einen Feder, sondern um die Fähigkeit des Unternehmers, sich etwas vorzustellen und das emotional quasi zu spüren, wie das mal sein wird. Weil am Anfang hast du ganz viele Leute, die, die auslachen und nicht an dich glauben. Hast du das bewusst immer wieder kultiviert, dass du gesagt hast, ja, ich spüre es schon, das wird passieren. Ich suche jetzt einfach noch mhm. den Weg dorthin. Ja, ich habe ein Interview vom Spotify begründet. Also wir haben in keiner Art und Weise etwas mit Spotify zu tun, weder vor Größe noch vor Vision her. Ich möchte es da nicht vergleichen. Aber ich habe das wie gelesen, weil ich mich da mega wiedererkennte. Und der hat so ein bisschen gesagt, er eine Idee oder er freut sich mega über Idee. der dann die sie zwei, drei, vier Wochen oder Monate so, kultivieren in im Hirn. Und dann geben sie weg. Und dann werden sie realisiert. Und dann, wenn sie da sind, beschäftigt sie gar nichts Und das hatte ich schon so. Gehabt. Also, ich habe dann mit meinem familiären Umfeld, habe ich habe ja häufig gesagt, so, ah, jetzt Löwen, ich bin Löwen wach, Freude, ich bin so zurück. Und ich so, ich habe das gar nicht, ich habe das schon vorher durchlebt. Irgendwie. Und so etwas gespürt. Und darum, das ist einfach meine Art, und ich kenne ein paar andere, die das auch so haben, die sehr von diesen Bildern leben und da es wieder das neue und ich finde das sind ein bisschen negativ das ist nicht jemand gemeint warum kannst du es nicht knies du ist selber noch Vorwurf gemacht mhm. bis ich gemerkt habe wenn ich so allein lange Lauf von zwei drei Ideen habe das knies eigentlich mega also es ist ist wird wieder etwas neues auftaucht genau es wird eine Verschiebig von dem ja von dem von der Berufung, die ich habe und dann, wenn es effektiv realisiert wird in dem Moment für noch mit Leut der fühle ich mich gar nicht so wohl eigentlich mhm. Mhm. Wir lassen es mal so stehen da, kommen wir näher darauf zurück im Dreiergespräch. Gespräch. Mache jetzt aber der Übergang zur Barbara Stutter, wo unter anderem mit Hirncoach als Unternehmerin auch unterwegs ist. Und da haben wir einen kurzen Film, wo das Umfeld zeigt. Den Film <lacht> eine Schreibmaschine, sondern viel eher wie ein Fotoapparat. Lernen passiert portionsweise und braucht Zeit. Wir haben nämlich eine spezielle Stärke, uns vertraute Orte und Wege vorzustellen und zu merken. Ja, Barbara, ich habe es einleitend erwähnt, du hast unglaublich viele Funktionen und Tätigkeiten. Als ich das nur gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie viele Tage in deine Woche, wie viel arbeitest du? Bist du eine von denen, die fast keinen Schlaf braucht? Aber jetzt werde ich dir eine andere Frage stellen. Bist du immer schon so unterwegs gewesen, so eine Überfliegerin, die alles kann, wo alles klingt, gute Noten? Ja, also Überfliegerin würde ich es nicht nennen, aber ich habe schon immer viele Sachen gerne gemacht und gleichzeitig. Und mhm. parallel auf verschiedenen Schienen unterwegs gewesen. Das, das hatte ich früher schon immer. Gehabt, ja. Das hat sich früh gezeigt. Aber ich glaube, jetzt rein so schulisch bist Du jetzt nicht die, die immer mit den besten Noten und mit Fließ brilliert hat. <lacht> Hast du mir angetönt? Ja, genau. ja, ich glaube, wenn man so extrem fließig ist, dann ähm, ist gleichzeitig auch eine kleine, eine, eine kleine Reduktion auf etwas. Oder? Du musst dich ja entscheiden und sagen, ich, ich investiere voll in das. Und das hat man noch nie so zugesagt. Ich habe immer sehr gerne parallel dazu noch fünf verschiedene Hobbys kultiviert. Und so, und entsprechend war ich in der Schule schon nicht äh, extrem fleissig. Gewesen, Aber dafür hatte ich noch sehr coole, sehr wertvolle Hobbys. Gehabt. Eben, von Sport, von, Giga, von Jazz, von Musik haben wir noch gar nicht ja. geredet. Das kommt bei dir auch noch dazu. Wann hast du das Gefühl dafür entwickelt, was deine Rolle machen im Berufsleben Du hast gesagt, du hast schon früher mit, mhm. mit Klassengespärchen gemerkt, dass du ihnen helfen kannst, Lösungen zu finden, mhm. besser zu werden. Hast du dort schon so eine Idee gehabt, wenn du das machst, dann, dann bist du in deinem Talent? Ja, genau. Ich glaube, so das Erleben, dass ich eine Wirkung auf andere habe, das mhm. hat mir schon immer ähm, fasziert und auch ich hatte schon immer Visionen gehabt, was ich machen wollte, aber viel mehr als das Machen war bei mir mehr im Vordergrund wie ich sein sein, was ich mhm. bei anderen Versprechen hinterlassen. Mhm. Und zum Beispiel so hat ähm, sich zum Beispiel so ein jungesi da war einfach als Leiterin mit Kind und Teenies und dort war bin immer sehr beliebt gewesen und das wollte ich nicht sagen so hey, ich bin ich beliebt, sondern ich habe gespürt, deren Leben, dass sie bei mir einfach dass es nicht nur ist, dass, mhm. dass sie akzeptiert sind, das macht etwas sind, ja. das macht mhm. etwas und das liebe ich, das liebe also wirklich positive Spuren hinterlassen bei Leuten, die völlig authentisch sind, die ich selber ja auch von mir erlebe. Also, mhm. Wenn ich mich selber annehmen kann und andere voll akzeptieren, wie sie sind, dann ist das ein Geschenk, das ich weitergeben kann. Das war immer so ein bisschen Ihre Vision im Vordergrund. Gewesen. Aber weniger Tätigkeit selber, was, was genau ich dann auch mache. Vergleich also hast du akademisch ja auch äh, Karriere hergelegt. Wie gesagt, du bist jetzt in der Und hast früher ein Thema gefunden, das dich von von der Thematik erpackt, nämlich das Lernen. Du hast mir gesagt, du, hast, du bist durch Uni-Prüfungen durchgegangen ohne Stress. Das kann ich ja. wahrscheinlich nicht so viele Leute von sich sagen. Was hast du früher oder besser begriffen als andere, dass es dich nicht gestresst hat? Also einerseits sicher einfach die Faszination. Also mein, meine, meine akademischen Ambitionen haben angefangen, als ich gemerkt habe, das wollte ich wissen, das wollte ich können. Ja. Und das ist klar. Also wenn wir etwas wollen und völlig, wie du es auch gesagt hast, gesehen vor Augen, dann werden hier Hormone und Prozesse freigesetzt im, oder aktiviert im Hirn, wo das Lernen einfach boostet, wie nur etwas. Und das, das ist der Lerndünger, wo wir gratis sozusagen haben. Und gleichzeitig habe ich aber schon auch Strategien entwickelt. Also ich bin jetzt nicht die, die einfach etwas anschauen und dann kann ich es. Es gibt so Leute, mhm. und das habe ich nicht. Sondern ich, ich muss schon. Lernen, aber ich habe, mit, ich habe mir einfach sehr schnell gute Strategien angeeignet und es hat mir dann viel auch während des Studium in so zu gesehen, wie viele Studierende mit so viel Stress und Druck durchs Leben gehen und ich habe dann schon dort ein bisschen angefangen Lerncoaching zu machen und einfach Leute zu motivieren ein bisschen zu überlegen, was ihr Hirn ja auch braucht, um gut zu lernen. Also geht es nicht einfach um die Lernzeit zum Beispiel, wo du investierst, sondern wie setzt du die Zeit mit was für Methoden, mit Kreativität, mit dir, mit dir selber, oder? Mhm. Und, und von dort her hat mich das Thema schon angefangen angefangen faszinieren, ja, das Gedächtnis lernen und was sie damit machen. Jetzt war eine Möglichkeit gesehen zu sagen, ich wollte von dem so viel Wissen jetzt ganz auf die akademische Karriere. Es ist ja schwierig nur, der Position zu erreichen, sich zu Da gibt viele mhm. Leute, die mit Lehren, mit Forschen sagen, das ist echt schon Spagat. Ja. Äh, wo nicht geht. Hast du dich bewusst gegen das entschieden oder ist das noch eine offene Frage, ob du als Nein. Professorin in den nächsten 20 Jahren hauptsächlich wirst unterwegs bist? Nein, ich habe schnell gemerkt, dass das nicht mehr entsprechen würde, weil es einfach zu einseitig ist von dem, was ich möchte. Und vor allem habe ich gemerkt, dass ich ein grosses Anliegen halt für den Transfer habe. Mhm. Und da kannst du nicht beides, also Ich mache zwar jetzt schon auch Forschung und Transfer, aber ich merke schon, das ist ein Spagat, das jetzt auf die Länge raus glaube nicht. Das ist nicht befriedigend. Aber ich liebe Dinge halt zu übersetzen zu, den Leuten zu bringen. Wenn du auch ein bisschen gesagt hast, musst du musst schauen, was du für Zielgruppen Zielgruppe oder? Und entsprechend musst du das Vokabular und die Bilder, die du brauchst, anpassen. Und gleichzeitig merke ich aber, ich will wissen, von was ich rede. Ja. Also jetzt, gerade du bist jetzt ein Hammer-Coach. Aber es gibt so viele Coaches zum Beispiel. Da frage ich ja, mich, wissen Sie genau, wo was ich rede? Ja, Journalisten. Ja. Das ist schlimmer. Die haben von niemandem <lacht> Ahnung ah. und schreiben über alles. Ja, das da tue auch. Aber einfach so, darum fasziniert mich eben das, das Gleiche so an den der Quellen, ja, sein, ja. ehrlich, für die Forschung selber, und können meine eigenen Fragen ähm, zu beforschen oder zu untersuchen. Und dann, die Antworten selbst, auch die persönlichen Antworten, die ich hier gefunden habe, zu transferieren. Das finde ich schon auch sehr befriedigend. Also nicht nur das, das Transferieren, wo andere herausfinden. Ja. Ja. Aber ich, auf längere Zeit kann ich es vielleicht nicht machen. Vielleicht schon ein Traum mehr. Ja. Und darum habe ich jetzt auch den Traum der Habilitation noch nicht aufgegeben, weil ich weiter <lacht> die Hadidaten, ich wollte die Artikel schreiben, ich wollte das auch irgendwie können noch fertig machen, wo ich weiß nicht, und nebenan ist noch eine Firma gegründet, Mit in Corona. Was war da der Stachel oder der Impuls oder die Lust, gewesen, noch mit zwei Kolleginnen die Firma Hirncoach zu machen? Und was, ja. was für einen Transfer geht es dort? Es ist eigentlich eine Vision, die ich schon lange mit mir herumträge. Dass wir, dass wir das Wissen kompakt und anmachlich und motivierend, inspirierend zu den Leuten bringt. Also Wissen zum Beispiel zur Hirnfitness oder so viele ältere Personen zum Beispiel verstehen, um der Hirnfitness Kreuzworträge zu lösen. Das ist ganz schlimm. Und dann, wenn man denen mal erzählt, was denn eigentlich für einen Einfluss Bewegung, Ernährung, ähm, Achtsamkeit, Sinneswahrnehmung, Aktivität etc. auf das Hirnfitness hat, dann ist das so etwas, ah, ist eigentlich noch interessant. Und genau solche Sachen, die ich gerne anregen, stimulieren und da eben auch ganz praktisch weitergeben. Und genau das machen wir mit Hirncoach. Also man nimmt Sachen aus der Forschung, und verpacken so, dass die Leute verstehen und direkt können im Alltag anwenden können, dass es direkt einen Impact kann haben kann, im ähm, was sie möchten. Das ist meine Vision für Hirncoach, aber eben auch für Schüler und Schüler, auch dort das Wissen weitergeben. Fahrt es schon früh an, oder? Das genau. Schwer. Aber auch, wie, ja, wie schaust du zu dir selber? Also, wie schaust du, was du tust? Zum Beispiel, eben, wir haben jetzt den zu Happiness. Da, da wissen wir so viel, aber es ist beim Thema Hirnhygiene oder so viel jetzt gerade mit den Medien so viel stopfen wir Sachen in das Hirn und überlegen nicht, was es nachher tut mit uns sinne Also da will ich auch achtsam sein, was lohne, was nehme ich auf, was nehme ich und wo sie nachher ab und schaue und sage, nein, das wollte ich nicht, das tut mir nicht gut mhm. und zu sich diesen Prozesse bewusst sein, das es so Aufklärungsarbeit auch. Ich gerne mit das sind mit machen, die kleinen Geräte, wo wir alle äh, damit unterwegs sind und uns vor allem Sorgen machen, wenn es unsere Kinder äh, auch Wetten haben, sind nicht unbedingt hilfreich oder bei der Hygiene, ja. wie du das ja. ansprichst. Das ist eine riesige Herausforderung, die wir alle haben für die Zeit. Also natürlich bei Kindern wird Zeit gefordert, uns jetzt langsam an. Der Älteste ist das 8. Mhm. Das fahre oder? Das ist schon ein hey. Smartphone? So. Nein, natürlich nicht. Aber, aber alle nicht andere Tablet? Klassen ja. Nein, schon noch nicht. Aber viele halt Tablets und am Gamen und so. Mm. Und dann, die Themen fahre ich an. Ja, das ist eine grosse Herausforderung. Aber bei uns allen, oder? Also, wo wo ich spüre, ich, es ist gut und und wo ist nachher die Ablenkung von dem, wo ich richtig will? Du bist ja eine, die ja, auf vielen Kanälen präsent ist, mit Videos auf LinkedIn, viel kommuniziert. Äh, und gleich musst du sehr konzentriert arbeiten können, sonst würdest du ja. das alles gar nicht herbringen. Bist ja. du ja jemand, der sich auch ganz bewusst äh, wieder ausklingt und sagt, während zwei, drei Stunden habe ich gar nichts, was hier aufblinkt oder ja. ja, Also ich probiere schon, mein Hirn einfach so zu schützen vor Überstimulierung zu schützen und mhm. habe Zeiten, wo ich mich ablenken ablenke und habe Zeiten, in denen ich mich völlig für etwas, mich auf etwas konzentriere. Genau, zum Beispiel die Morgenstunde, ich immer so einzusetzen, bevor die Kinder aufwachen. Also, wenn du am Morgen aufstehst, ist das Hirn nicht so wie sauber gewaschen. Oder? Bist du bist noch nicht voll von Ablenkung und, und Multitasking, wo du so schnell reinkommst. Und das ist das Plötzschirm, was man machen, auf dem Bildschirm schauen und schauen, was ist, alles reinkommt. Also, wenn du am Morgen aufstehst und erst aufs schaust oder E-Mail e ist, ist das etwas vom Schlechtesten, was du machen kannst. Weil du tust du, du, das Hirn nicht so auf das dass es nachher auch so weiter äh, empfohlt, statt dass du fokussiert auch äh, etwas Gerichtetes machst. Mhm. Mhm. Mhm. Und wir sind wahnsinnig viel einfach am Reagieren ja. oder? durch die Allverfügbarkeit von Informationen und ja. Von Reizen. Ja, Ich werde die Runde aufnehmen. Bald habt ihr die Gelegenheit, mit äh, eigenen Fragen noch einzubringen. Diskussion, jetzt aber noch einen Moment, wo wir zu dritt reden, Du hast jetzt zwar nicht so gesagt, aber <lacht> im Vorgespräch hast du mir gesagt, äh, als Unternehmer haben man auch so ein einen Flick weg. Also, man ticke nicht ganz normal. So erinnere ich mich jedenfalls. Hat ich das Gefühl? Vielleicht hast du noch mal den Eindruck. gemacht. Ist ja schon Nein, aber schon nur die Tatsache, dass du sagst, ich suche Unsicherheit. Wenn es zu sicher ist, dann ist es mir nicht wohl. Die Frage zuerst, bevor du dich fertig an die Barbara. Weiss man etwas über das? Haben Unternehmer neuropsychologische Auffälligkeiten? Also, einfach halt innovative Leute, die kann man schon zeigen, dass die einfach andere wenn ähm, so Denkprozesse haben dass also so ich aus dem Schema ausdenken halt. und das ist ja etwas wo, wo man sich auch muss zu es ist viel mit mut verbunden auch und also mit mentale stärke auch. genau und sich aber auch zeit nimmt also zum Beispiel viel ist noch spannend, dass viele so innovative Leute ja auch, auch lang prokrastinieren, also Sachen rausschieben. Vielleicht auch mal eine, eine schlechte Noten auch einheimisch, aber das ist etwas, etwas kreativ beschreiben statt. <lacht> aber das ist kreativ, die Kreativität fördern, oder? Und mhm. jemand, der ganz brav im Curriculum immer fängt, der dem folgt, hat dann weniger so die Zeiten, die das einfach kann wo die Ideen weitergehen, können. Darum ich schon, ja. Oft haben wir den Eindruck, Unternehmer Unternehmer die, die so Angstfrei sind, die, die sich wahnsinnige Selbstsicherheit haben und, und das einfach alles äh, zutrauen. Das ist glaube ich, ein Bild, das du nicht äh, zementierst. Oder? Du sagst, du hast eigentlich schon ganz früh Unsicherheit erlebt äh, in deinem Leben und, und gelernt, mit dem umzugehen. Also konkret hast du deine Mutter früh verloren an einer Krankheit und bist wie auf dich zurückgeworfen. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass dort das persönliche Biografien mit hineinspielen. Wenn ich das mit meinem Brütsch vergleiche, gibt es Leute, die weniger ängstlich sind als Es also, ist noch witzig, jetzt, wenn ich es so mir analysieren muss, was nicht hochspannend ist. Aber die Sachen, die ich im Leben gemacht habe, sind eigentlich alle ziemlich prekär, teilweise objektiv gesehen. Und, und innerlich bin ich gleich relativ ängstlicher Mensch. Also, ich überlege viel so, was kann die denn noch schief gehen und was, was kann man hier noch machen. Ich glaube, ich habe Perfektionisten-Flair. Finde ich finde es spannend, dass du es hier gesehen hast, weil das meine ich nicht adrett, also nicht rühmend, das ist mega cool, ich sollte überhaupt perfekt sein, sondern manchmal steht es mir im Weg. Und ich glaube, mit dem lernt man wie umgehen. Aber ich habe etwas gelernt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe, aber es das heißt so auf Deutsch und nicht auf Englisch, fängst wahrscheinlich cooler zu tun. aber also denke nicht für den Kunden. Und dann muss ich das versuche ich weiterzugeben. Sobald du für einen Kunden denken Das ist für, mich so, das ist für viele Situationen so, dass du für das Gegenüber denken ja, hey. dann, dann machst du kein Telefon am Mittag, dann haltest du nicht noch kurz an, dann fragst du nicht für Handynummer, dann, dann machst du eigentlich alle dummen Sachen, die meistens gut werden. Im Verkauf zum Beispiel machst du nicht. Mhm. Und darum habe ich mich selber auch näher und einfach mit dem gelernt zu leben. Und so in eine Dreiperson hineingeschlüpft bin. Von okay, gut, du machst jetzt die Gedanken. Es ist eigentlich spannend, dass du die Gedanken machst. Dass du denkst, wenn du keinen Job hast mit 28, alle, haben, alle sind Lehrer überall, du bist dann irgendwo. Dann ist es halt so. Also, man, man lernt mega mit diesem Umgang. Hat man als Unternehmer dann irgendwann das Gefühl, jetzt hat man es geschafft? Weil ich denke, wenn Corona-Fitnesscenter im Lockdown gesehen haben, ich wahrscheinlich nicht viel Gerät. Bestellt, der hat was 50 Leute auf, auf der Lohnliste, da hast du auch Verantwortung. Ist das nicht ein wahnsinniger Druck, wo du permanent äh, drin bist? Oder fühlst du dich einigermaßen sicher in dem? <lacht> ja, dann wäre es mir irgendwie langweilig. Nein, also, ich glaube, <lacht> der, grösste, der grösste Druck mache ich schon jetzt in meiner Situation immer mir selber. Also die Anforderungen, und du hast am Anfang lustig erwähnt, die sind nicht nur von mir, die sind von meinem Vater auch, von meinem Umfeld. Und das meine ich nicht nur negativ, sondern die werden dir, glaub, so so ein bisschen, ein bisschen mitgeben. Also, ich habe viele Diskussionen mit, mit Freunden wo, oder auch mit äh, Kolleginnen die man so geht kapolen und er pollet mir einisch und er pollet mir nochmal genau gleich und ist genau gleich schlecht also das dreifach einfach also, wenn ich so ich liebe es schlag den Rab mich also, auch dreimal versucht anzumelden. Okay. So, wie, wie er so etwas, etwas hergeht und er bevor er noch angefangen hat überlegt in er besser werden kann. Ja. Und das ist häufig wird das ein negativ konnotiert und ich habe das ein häufig selber negativ angeschaut. man muss immer noch besser werden und heute sehe ich es relativ spielerisch im Sinn von, es ist nicht meine Person, es geht um einen Prozess. Ja. Wenn ich mal da surfen, will, dann surfe ich ja bis abends 12 Uhr, bis ich das kann, was ich mir vornehme und heute sehe ich es etwas lockerer. Mhm. Aber ich glaube, es gibt so wie das eine und das andere, aber Drive, der Drive schätzt sehr an Leute, die nicht einfach so sagen, ja, jetzt ist es halt so, jetzt fallen ist, ist, ist wieder, wieder nur zwei runter, sondern ich finde, man kann, sehr ambitioniert sie ohne zu verbissen. Mhm. Mhm. Adimar Lepp im stegen Intervalltraining ja. im Bärengraben, da warst du ja. auch in einem unglaublichen Tempo unterwegs. Also das Bestreben, weiterzukommen, besser zu werden, nicht zufrieden sein mit dem Status Quo, das ist irgendwo ganz tief verwurzelt, oder? Ich fahre ja, also Sport. Ich wundere, äh, Barbara, wie du das sagst. <lacht> ja, du, mein, du machst auf mir auch sehr, ich äh, also, nur positiv, sehr fokussierten Eindruck. Habe ich habe noch gar nicht darüber geredet, aber du hast gesagt, Anfreunden mit Imperfektion. Ich habe nicht googelt, ob es das Wort gibt. Imperfektionen. <lacht> das ich Du sogar ein Lied darüber geschrieben. Sogar. Du hast ein Lied darüber <lacht> geschrieben. <lacht> ein liebes Lied. Wenn man mehr verschiedene Sachen machen will, muss entsprechend mehr Kompromisse eingehen. Oder? Und mhm. Entsprechend muss ich mich, habe ich mich so anfreunden mit der Imperfektion. Du kannst nicht alles perfekt machen und dann viel auf einmal, also so ein das Generalisieren, also Generalisten Generalistentum oder halt das Expertisentum, einfach in etwas, und bist perfekt, oder? aber mich fasziniert das viel weniger, als eben in mehreren Sachen können, so auf verschiedene Wellen zu surfen, sozusagen. Aber ja, meine, ambitiös bin ich schon auch, aber ich glaube eben, mir ist Ambition eher auf mich selber gerichtet, also auf meine Persönlichkeit, wenn ich mich, wenn ich selber bin, also, zum Beispiel, auch, wenn ich mit meinem Partner bin, mit meiner Familie bin, das, das, das zeigt sich sehr viel von mir. Und für mich wäre es jetzt ein großer Misserfolg, wenn ich riesen Erfolg hätte beim Schaffen, hingeht, keine Ahnung, was für Summe ich verdienen, äh, keine Ahnung, bin an der Uni eine Superstellung, aber, aber ich würde zu Hause, äh, nicht können die Werte vermitteln, die ich wette, zum Beispiel bei den Kindern oder bei meinem Partner oder äh, wird, wird sie vernachlässigen oder, ähm, ja, ich könnte mich selber nicht mehr so anschauen. Das, das wäre für mich ein Misserfolg. Mhm. Und darum ist für mich Erfolg wie anders definiert. Das sind nicht Daten sondern es ist etwas, wo ich bin. Mhm. Mhm. Was würdest du sagen, wenn jetzt Leute hier zuschauen, die irgendwo in sich das Bedürfnis spüren, sich zu verändern, beruflich, dann kommen ja oft die Ängste oder man hat keinen Leistungsausweis im Neuen, man lässt etwas los, wo man sich auskennt. Innen. Oder vielleicht habe beide die Frage, ja, was hilft, wenn man etwas Neues in Angriff nehmen will, wenn man das Gleis, das man sich darauf bewegt hat, verlässt? Also eines glaube ich, sich immer wieder einfach mal auszuzeiten. Also ich bin zum Beispiel letztes Jahr auf Lappland gegangen, habe das grosse Privileg gehabt, mit SRF noch begleitet, aber einfach eine Woche lang nicht, oder? Eine Woche lang auf dem Schlitten musst du nichts machen muss nicht noch körperlich weißt, gross, äh, aktiv sein. Und einfach Auszeiten sich nehmen. Es kann auch einfach ein Ruhetag sein oder einfach etwas, wo wo man sich Zeit lohnt und das weiß mal vom Neurologischen, das braucht, das braucht einfach Zeit, dass sich da die, die Netzwerke oder auch, auch, ähm, breit ausbreiten können. und man kann ferne Assoziationen zuladen, es braucht Zeit, das muss das ist so ein der, Scheuklappenblick, äh, der Tunnelblick genau. loswerden und einfach mal wieder ruhen, ja, wenn wir im tun sind, ist es schwierig, auch sich selbst zu spüren und ich glaube, das Zweite auch immer wieder das Realisieren oder wir wissen, wir sind fragil. Also wir können einen riesigen Erfolg haben, aber es kann morgen also, mhm. ja, mein Mann hatte vor sechs Jahren eine in ist super als Consultant unterwegs sein und jetzt arbeitet er noch drei Morgen, weil er nicht mehr mag zum Beispiel mhm. Das ist nicht, das ist nicht ein Misserfolg wir sind einfach Franchise. Das könnte uns auch nicht passieren. Mhm. Und ich glaube, so das Bewusstsein, man, das, nimmt dem ich auch die Angst, oder? Dass man Sachen einfach angeht, wenn man mag. Aber es ist dann noch nicht meine Identität. Oder sobald es ja. meine Identität ist, ist der Fels, wo ich draufstehe. Das ist, das ist schwierig. Oder? Es, gibt es gibt eine gewisse innere Distanz. Genau. Es ist ja. einfach eine Rolle oder eine Arbeit schon mit grosser Leidenschaft, aber es ist nicht mein Wert. Dass ich weiß, wer ich bin, auch wenn all die verschiedenen Funktionen die ich habe, die vielleicht super tun, aber es ist nicht mein Leben, es ist nicht mein Wert. Ich weiß, wer ich bin, wenn ich bei allem würde. Mhm. Das ist für mich auch eine Glaubenssache. Ich vertraue auch. Ich vertraue dass Gott mich geschafft hat und mich gerne hat, ohne irgendwelche Masken und das alle, alle Daten drum und dran. Genau, das ist Geschenk. Da ja. ja, bin ich, noch auf, <lacht> <lacht> ich bin noch, bin noch auf dem Weg. Das hättest du mir vor zehn Jahren müssen sagen müssen. Dann wäre ich jetzt vielleicht weiter. <lacht> Dann wäre die Firma für weit. Ja, das weiß. das weißt, das weißt wie nie. Aber das Thema der Bilder beschäftigt äh, mich noch ein bisschen. Du hast mir auch gesagt im Vorgespräch, dass sich die Leute sehr analytisch sich mit dem beschäftigen. Hey, Pro- und Kontralisten, was sicherer ist, was sie bessere Chancen haben. Und sie suchen wie die richtige Lösung. Und du sagst, ja, unser Unbewusstsein, das uns in Bewegung bringt, das braucht auch starke Bilder. Und mit dem arbeitet ihr selber. Oder? Also das Gefühl dafür zu haben, wie könnte sich das anfühlen, wenn wir unterwegs sind. Was ist, wie wollen wir tätig sein? Wie wollen wir arbeiten? Genau, emotional ist immer stärker als rational. Mhm. Immer. Eben, das ist so, das Hirn ist wahnsinnig im Trend, oder? alles Neuro verkauft sich super, hoffentlich auch deine Firma. <lacht> ähm, aber ich habe das Gefühl, wir erwarten unglaublich viel von unserem Hirn. Und so ein Buch und das Herz wäre ja auch noch nett, wenn wir das einbeziehen würden, in, in so Veränderungsprozess, wo, wo wir das Gefühl dafür haben, was sie sein ziehen. Es ist ähm, so ein in Crash. Das beste Buch, das ich wirklich mit Abstand gelesen habe in den letzten zwei Jahren, das innere Navi von Vivian Dittmar. Und die sagen auch von dem, also das ist was ich beruflich aus meiner Sicht nicht so schlecht habe gemacht habe. Also die unterscheidet zwischen Intuition, Herz und Ratio, also für was ist Zehn überhaupt da? Privat ich's, bin ich es heute noch am Lehren, zum Glück. Aber die rede eben dort von Intuition. Und das wäre meine Antwort auf deine Frage vorher. Eine Intuition kennt meistens keinen Grund. Also viele suchen nach Gründen, um zu durch zu rationalisieren. Intuition kommt meistens schleichend und sehr sanft. Also die klopft an und, und du hast das Gefühl, was dich herzieht. Und beruflich lustigerweise habe ich mir die Zeit immer genommen, Privat bin ich jetzt im Lehren, Ich finde es mega schön, was du gesagt hast. Da sind mir jetzt Zeit nicht so Als angehender Vater machst du ganz andere Gedanken. Mhm. Und du also denkst so, dass ich das Modell, das beruflich perfekt funktioniert, im Privat auch noch darf lernen mit diesen Auszeit und so. Und darf. Ja. Ich vertraue dort sehr auf die Intuition. Es gibt keinen Grund. Du hast nicht, einen, mhm. hast nicht einen klaren Grund, warum das ist jetzt wo ich für mal also ich würde gerne all die Personen fragen ob sie habe so viel Gegengründe ja aber das, das ist ja so der Punkt oder es kommen immer das viele in der Sachen in den Sinn sprechen. es ist im Hirn verlierst verliert den Kampf wahrscheinlich ja. Ja. Und dann geht es darum, einen ersten Schritt zu machen oder? und schauen, wie fühlt es sich an. Also, die Emotionen sind ja auch im Hirn, ja, aber, aber ja, genau. Oder es, ist, es wird so viel von dem Mindset geredet. oder ja, Stell dir das vor, du musst positiv denken. Oder, das finde ich zwar schon gut, aber ich glaube, das Feelset ist genauso wichtig, dass du spürst. was ich das mhm. wirklich? Und das ist bei den Fragen, ich, die du so treffend gestellt hast. Oder auch einfach Beispiele gegeben hast. Du musst spüren, oder, was wollt ich wirklich will. Also, die Frage ist, da geht es in Emotionen. musst du spüren, oder, was sind meine Werte zu gefunden. Und die musst du auch machen zu aber da musst du dir selber spüren. Wenn wir immer am Machen sind, spüren wir es selber nicht. Mhm. Das stimmt. Wenn wir am, am letzten am Output generieren sind, dann musst du das Gefühl möglichst ein wenig wegspielen. Das weiss man mhm. von vielen Managern, die im Nachhinein merken, was es mit ihnen gemacht hat. Aber das Thema Fragen ist ein gutes Stichwort. Und zwar die angekündigte, versprochene Öffnung von Rundi, Um etwa 280 Leute, die da mitfragen und diskutieren dürfen. Ich schaue mal, was schon reinkommen ist. Und sage euch vor allem noch, wenn ihr im Chat eine Frage stellt, wenn einen Diskussionsbeitrag einbringen. schaut doch, dass ihr am Anfang nach Möglichkeit «Ad Schmocker» oder «Ad Studer» oder «Ad Morgenthaler» davor schreibt. Dann sehen wir chli besser, an wen sich die Frage richtet. Und wenn es eine offene Frage ist, die alle geht, könnt ihr die natürlich auch stellen. Gerne ab jetzt im Chatfenster. Das wäre der Teil, wo man normalerweise die Diskussion in einem Raum öffnen würde. Jetzt wird es virtuell. wenn der Frage haben, an die drei auf dem Podium ab jetzt. Eine Frage, die ich schon gesehen habe, ist an dir, wie wichtig ist finanzielle Sicherheit? Für mich persönlich nehme ich an, oder für eine Firma, also für eine Firma ja, ziemlich du relevant das, Du darfst persönlich antworten. Persönlich? Ja, ich würde schon separieren. Ich finde, als, als Unternehmer, und es so blöd, wenn ich mich so bezeichne, aber ich mache es jetzt mal. Es gibt schon zwei Sichtweisen. Für mich persönlich nahezu null. Weil ich, finde, ich finde immer so einen Weg, und ich eigentlich nicht finanzielle Ängste. Mhm und für eine Firma relativ hoch. Und deswegen ist ich so ein Konflikt. Also, es gibt so viele brillante Marketingler auf dieser Welt. Ja. Und meine Frage, die ich meistens stelle, ist, wie verkaufen wir mehr Geräte? Mhm. Also, wie verdienen wir Geld? Mhm. Weil wir müssen Geld verdienen. Und wir brauchen finanzielle Stabilität und wir wollen wachsen. Und das ist ein Konflikt. Also für mich persönlich nicht. Für ja. eine Firma finde ich, muss man sich immer überlegen, es ähm, hat immer einen finanziellen Aspekt, häufig. Und das ist für mich im Marketing bei Ausbildungen, bei Produktionskosten. Ich finde dort die finanzielle Sicherheit extrem relevant. Wenn man du warst einer, war, der früher Profis reingekollt hat, der nicht das Gefühl hatte, ich habe das eh alles selber am besten. Und der Heinrich viele hat mit 90 die firmen noch nicht abgegeben, weil er der Finanzchef gehabt. Aber du hast früher gesagt, ich bin nicht unbedingt der CEO, ich bin auch nicht unbedingt der Finanzchef. Ja, das war schwierig. Ich glaube, ich kann auch nicht gut Leute führen. Also, so eine Abteilung musste ich wirklich von mir sehen, im Sport vielleicht noch eher. Aber so Farmer und Hunter, jemand, der etwas verwalten kann. Das meine ich wirklich nicht negativ, sondern jemand, der zu dem schauen kann. und Das bin ich, die. und das musste ich früher erkennen und bevor ich froh, dass erkannt habe, dann hat, Dann hätte nie die Kompetenz und die Leidenschaft an Leute in anderen Bereichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das weiß, mhm. ob man das kann und möchte oder nicht. Paradoxerweise kann man vielleicht auch noch sagen, obwohl du in die Unsicherheit verliebt bist, hast du den wahrscheinlich bekanntesten Versicherungsmanager, nämlich der Urs Berger, langjähriger Mobiliarpräsident. Als Investor und wahrscheinlich auch noch ein bisschen als Sparringpartner in solche Fragen, oder? Weil man es eben so sicher, gestaltet. Ah, also ich, also ich kenne ihn auch ähm, durch den Sport schon länger. Es ja. äh, ist auch menschlich. Also ich rühme mir nicht immer, aus, ich, ne, musst du mir, mal, <lacht> musst du mir danken muss. Nein, das ist, das ist ein Witz natürlich. Aber er ist auch menschlich. Also, es ist wirklich eine Person für mich. Von denen gibt es leider wenige. Ähm, ich hoffe, es gibt noch ganz viele Zukunft, Zukunft, die menschlich und wertorientiert sind genau gleich viel Scores hat wie, wie Business, also wie Unternehmertum. Und wo wir wir skalieren und wie kann man das Modell weltweit vertreiben. Und da durften wir mega viel lernen. Wir lernen noch täglich. Also, wenn ich so schaue oder nach oben denke ich mir so, boah, wir haben noch keine Ahnung von Unternehmertum. Also wir können noch dürfen, möchten noch so viel besser werden. Und da lernen wir viel, zum Glück. Mhm. Mhm. Spannend. Und man hat den Eindruck, geniesst es so weil es eine ganz andere Welt ist als die Corporate-Welt für Mobiliar, wenn er bei euch Ja, ja also um den Wilden ist. Ja, äh, äh, äh, dazu kommt er mit dem Chauffeur im Anzug und dann kommen <lacht> aber schon so 34 dumme <lacht> Die kommen aber schon. Und also ich hoffe, also, jetzt ist er auch schon länger dabei. Ich glaube, für ihn ist so ähm, amüsant und wir sind sehr authentisch und es liegt in unserem Herzen. Ja. Und unabhängig davon, wie viel oder wo wir tätig sind, es ist, es ist sehr locker. Dass es echt ist und locker ist. Ich frage an dich, Barbara, wie viele Stunden hat dein Tag und wie viel schläfst du? <lacht> ja, mein Mann würde sagen, viel zu wenig, <lacht> aber ja, ich brauche tatsächlich nicht so viel Schlaf, das ist so. Ähm, ja, also, mein Tag hat genau gleich viele Stunden, wie wir alle. Äh, ich arbeite schon gerne effizient, arbeiten. also eben und dann Sachen, die nicht in die Perfektion treibe, denke ich, das hilft mir, dass ich Sachen dann schneller machen kann. Und ich bin schon eine, die sozusagen ein aufschiebt. Das habe ich schon immer und ich habe lange gemeint, das ist eine Schwäche. Habe aber mal gemerkt, das ist eine Stärke, weil wenn ich aufschiebe, mag mir inne und schlussendlich geht dann immer das andere auch noch. Mhm. <lacht> Darum ja. Aber ja, ich schlafe sich sechs Stunden. Meistens habe ich schon. Aber ich arbeite schon auch sehr gerne in der Nacht Das ist so. Es gibt ein schönes Buch von einem amerikanischen Professor, der schreibt, was er alles macht, während er die Sachen, die er sich vorgenommen hat, nicht macht. <lacht> genau. also, das erinnert mich an, so zu Dann heißt, da kann man es zur Meisterschaft treiben. Eine zweite Frage in deine Richtung, was man machen soll, wenn man wegen ADS vielseitig interessiert und begabt ist und darum kein Gefühl dafür hat, nicht weiß, was der richtige Weg ist, in welche Richtung dass es gehen soll. Mhm. Zu dem etwas sagen in der Ja, Reine. das ist eine gute Frage. Ähm Eben, die Frage ist, muss man sich ganz entscheiden? Mhm. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man zweispurig oder so fährt? Weil ich glaube, wir sind manchmal ein bisschen darauf getrimmt. Es wird uns viel auch vorgelebt, man muss sich für etwas entscheiden. Ich glaube aber, man darf, man darf wirklich mehrgleisig fahren. Es ist eine Herausforderung, aber es geht. Also Gibt es so die die Sätze, mach es ganz oder gar nicht, Sekren Genau, Sekren genau. Das, das glaube ich persönlich nicht. Eben je nach Persönlichkeit entspricht das eben nicht einem vielleicht auch so der Mut, dann halt einfach zweigleisig zu fahren. Und sonst vielleicht einfach, dass man mal sagt, warum nicht. Mit dem einen anfangen und das andere aber nicht zur Seite legen sondern einfach etwas verspätet oder verspätet verschieben. Also Wie ja gesagt, so phasenweise. Es also ist ja auch das Konzept. Du musst nicht die ganze Zeit das Gleiche machen, sondern vielleicht sagst jetzt fokussiere ich zehn Jahre auf das oder sogar noch fünf Jahre und dann probiere ich mehr auf das andere zu gehen. Mhm. Also, ich glaube, so ein der Mut, einfach andere Wege zu gehen, würde ich sagen. Mhm. Eine Frage, die mir gestellt ist, wo wir aber alle können, ich glaube, darauf reagieren können, wie kann man ein Kind optimal begleiten, ihre Berufung zu finden? dieses Kind. <lacht> das ist ja ein grosses Thema, habe ich jedenfalls im Coaching immer wieder den Eindruck. So die Sätze, die daheim über der Haustür wären gestanden, wenn es eine Botschaft hat, die wir irgendwie mitnehmen auf unseren Weg. Dass man muss sich absichern, dass man sich selber nicht so wichtig darf, nehmen, dass es wichtig ist, was andere denken oder was andere leisten. Wie machst du das mit, mit deinen Kindern? Dürfen also, sie alles werden? Ja, auch das probiere ich schon, doch. Also, ich weiss nicht, ob ich hier ich jetzt nicht, Vorbild ähm, setze oder so. Aber zwei Sachen, die ich probiere täglich allen zu vermitteln und auch täglich sagen, ist, ich habe die gerne genau so, wie du bist, also mit dem, wo du bist, mit dem, wo du auch eine Einzigartigkeit hast. Also nicht, ich probiere dich nicht in eine Richtung und so fände ich dich cool, sondern genau so, wie du bist. Ich glaube, das können wir vermitteln. Und das Zweite, wo ich, wo ich probiere, immer wieder zu fragen, auch bei Entscheidungen, was, was spürst du, was willst du. Ja. Also, dass sie so lernen, auf sich selber zu hören und nicht einfach befolgen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es geht stark darum. Fritjof Bergmann, Bergmann sagt, wir mir alle ein Sensorium, wo uns eigentlich sagen würde, was uns ist, was wir wirklich, wirklich wollen. Es wird einfach sehr früh überstimmt bei vielen von dieser Stimme, ja. die uns Anerkennung für etwas, für ein Verhalten. Es hat mal ein Genetik-Professor geschrieben, wir brauchen mehr Peaks und Freaks, also Leute, die wirklich ihr eigenes Ding machen. Ja. Und äh, im, im Tagimagi war ein ganz spannendes Interview mit einem Psychoanalytiker mit dem Titel «Du sollst dein Kind nicht loben». Also das ja. weiß man ja immer, wenn wir loben, wenn wir den Banker Boni zahlen, dann hat man das Gefühl, für was richtig ist für ihn selber bei den Kindern, überschwächen. Oder? Und darum glaube ich auch, es geht darum, im Kontakt zu sein, eine Neugier zu zeigen für das, was jetzt da ist und nicht die eigenen Erwartungen, die eigenen Ängste, die eigenen Erfahrungen nachher auf das Kind zu projizieren ja voll Und vielleicht in diesem Zusammenhang finde ich öppis auch so eine, eine, eine feedback -Resistenz. also das hast du auch schön gesagt oder wenn, wenn du schlechtes Feedback bekommst dann es dich umso mehr Antrieb Und das, das finde ich cool oder? Und wenn man aber als Eltern Noten oder Feedbacks von Lehrern zu viel Gewicht gibt so oh ja das ist jetzt wirklich nicht so gut gelaufen du, hm jetzt müssen wir schauen was wir machen können, dann finde ich das, äh, das ist nicht traurig weil das Kind hat dann einfach halt jetzt gerade versäumt aber nachher schaue, okay können wir es besser machen, aber Feedback sind nicht so wichtig, du schaust, also Noten zum Beispiel auch, ist nicht so wichtig. Mhm. Schau, wo hast deine Stärken und probieren wir da weiterzukommen. Und einfach so menschliche Feedback nicht allzu ernst nehmen. Mhm. Mhm. Ich frage direkt an dich, Espel, ob du als Unternehmer auch die Aufmerksamkeit brauchst, als Spitzensportler? Bekommen hast, oder als kommentierender ja. Experte am Fernsehen. Wer ja. <lacht> hat euch die Frage gestellt. Das kann ich hier leider nicht sehen. Nein, das ist ein grosses Thema, das ich jede Unternehmerin und Unternehmer damit muss, setzen muss. Ich bin so ein bisschen in diesem Prozess angefangen vor drei Jahren. Ich glaube, ich bin so ich bin glaube ich nie narzisstisch, aber ich habe es sicher genossen, wenn man Erfolg hatte. und ich bin einer, der gerne Leute ist und ich wollte gerne performen und ich habe Lieber vor. 14.000 Leute gespielt, alles vor fünf. Mm. Und deswegen, ich glaube, so, so kennt man mich auch ein bisschen. Und ähm, jetzt habe ich einen Wandel durchgemacht. Also, ich muss sagen, heute... Ich finde, am Anfang ist es wichtig, dass du gerne, du musst es ja ein bisschen zeigen. Also, ich finde, du kannst nicht Verkäufer dass du ein das Produkt tausendfach auch verkaufen willst, indem du den Leuten nicht gerne dich und das Produkt präsentierst. Also, wenn, wenn du schon in einen Raum hineinkommst, oder du kommst ja gerne in einen Raum hinein, ist du dich nicht verstecken. Oder? ist noch schwierig. Also, du verkaufst nie nur dein Produkt. Das versuche ich auch zu sagen. Als in den Schulungen, die wir, die wir machen, verkaufst du immer die als Person mit. Und, und ich trenne das Wie. Mhm. Also das hat mir nicht geholfen. Also ich würde sagen, ähm, beruflich ja. Und so habe ich das versucht. Es hat mir sehr geholfen, das Wie zu strukturieren. Also mein Instagram ist ein berufliches Instagram. Und dort versuche ich, Sachen zu posten, die zu, zu zeigen, du sind eine coole Firma, macht etwas mit uns. Und privat bin ich wie anders. Finde ich. Also das habe ich wie separiert, dass ich einen Konflikt habe, wo ich finde, einfach, als, als Unternehmen musst du ein bisschen ausrösten. Du musst ein bisschen vorhören. Du, du lebst ja an das, das berufliche Instagram oder den beruflichen Kanal. Das hat etwas extrem verspielt. Zu also einem Video trittst du als Professor Schmocker auf, wo ich mich gefragt habe, ist da der Vater noch dran ja, <lacht> ja. dran? Oder wäre das sogar auch etwas, das du überlegt hast, einen akademischen Weg? Oder ist das einfach das Spiel mit der Rolle wo dir ja dass das, das ja, sicher beides. Also ist beides? Es ist das Spiel mit den Rollen. Ich, ich habe diesen Konflikt für mich so gelöst, dass ich sage, das, was beruflich hilft, dort machen wir es. Mhm. Das ist auch ja mit, mit allen Auftritten. Es also, klingt jetzt mega blöd, aber wir werden dann jetzt noch erstaunlicherweise viel gefragt für so Podcasts, für Interviews, für Referate etc. Und ich versuche immer zu überlegen, die Frage für mich, hilft es uns beruflich, hilft es unserer Firma? Dann mache ich es mega gerne. Geht so in den Narzissmus in, dass wieder dein Gesicht irgendwo gezeigt wird oder so? Dann mache ich es nicht mehr. Es die die nicht... die das wie du sagen, weil es selber nicht merken. Es ist lustig. Von unserer Firma, gute Freunde von mir gesagt, wir eigentlich immer ein marketing t shirt posten auf Instagram? <lacht> Kannst du mal einen Post machen, der nicht ein marken weil shirt Weil du denkst, so, hey, das ist komplett recht. Also, ich war so der. Du hast ein fiktives Beispiel. Von dort habe ich mir komplett nicht mehr. Also nicht mehr, ist jetzt so übertrieben. Ich finde, es haben andere Extreme gemacht. Aber dort habe ich mich sehr gefunden. So. Du musst nicht allen immer sagen, wo darüber überall seid und, und was alles läuft. Und vor allem in den sozialen Medien. Ich finde, privat bin ich jetzt nicht unbedingt. So dermassen ähm, leistungsbezogen. Und auch das haben wir sehr geholfen. Dass ich finde, unternehmerisch, ja. Ich finde, dort darf man sagen, was man will. Und das ist eine deutsche Art, die wir Schweizer häufig im Verkauf nicht zu so anwenden. Privat finde ich, ähm, geht es um viele wichtige Sachen noch. Ich habe gehört, wir bleiben hier in der Diskussion. Wenn ihr also noch Fragen habt oder auch Widersprüche, Reaktionen darauf, könnt ihr weiterhin im Chat hinschreiben, an wen Sie sich richten, was ihr noch wissen von den Leuten wissen die hier sind. Wir bauen diesen Teil aus, zulasten der Breakout-Session, vom virtuellen Apero. Eine Frage, die mir reinkam, ist, ist, was ist der erste Schritt, den man macht, wenn der Beruf nicht mehr gefällt? Nach meiner Erfahrung ist es extrem wichtig, das mal auszusprechen und das einfach so feststellen, Weil ich habe wahnsinnig viele schon Strategien gehört, sich etwas Schönes zu reden, was ich schon lange nicht stimmt. stimme. Es Leute, Medikamente, starke Psychopharmaka, damit sie noch funktionieren in einem Setting, das ihnen nicht gut tut und ich glaube, sich einzugestehen, dass man in einem Ort unterwegs ist, der ihm Energie raubt, was ihm nicht gefällt, wo man nichts einbringen kann, ist schon mal nicht ganz einfach. Weil man vielleicht auch sagt, oh, jetzt bin ich zehn Jahre in eine Richtung gegangen, die wir nicht entsprochen haben. Aber es ist extrem wichtig. Und der zweite Schritt ist nicht zu erwarten, dass man schon die fixfertige Alternative oder Lösung hat. Dass man schon weiß. viele Leute sagen im Coaching, ja, wenn ich wüsste, was ich näher mache, dann würde ich hier schon loslassen. Sondern perspektivisch einfach mal aufzutun und zu schauen, was, was gibt es noch, ähm, was berührt mich, was inspiriert mich. Es muss jetzt nicht jeder, der Manager war, tantra Tantramasseur werden und Sterbebegleiter Aber bei Markus Müller war es wirklich so, dass er gemerkt hat, er hat einen Bericht über Sterbebegleitung gelesen und ihm sind einfach Tränen gekommen. Er hat gemerkt, wow, offenbar ist das Thema. Also ich glaube, es geht fest darum, zu merken, was ist emotional bei ihm ist. wo gibt es eine Resonanz, was sind Themen, die ich vielleicht nicht als Konzept im Kopf habe, dass das ein Beruf mal wird, aber wo ich merke, da, da bin ich berührt, da bin ich lebendig. Und dann, logisch geht es in den nächsten Schritten darum, zu schauen, ja, was sie. Realistische Szenarien, wie viel Geld muss ich verdienen? Aber es, man tut gut daran, das Empfinden erstmal einmal wertfrei in den Raum zu und zu schauen, was meldet sich hier an Stimmen Und Und nicht immer schon zu schauen, zahlt das die nächsten zehn Jahre mit Lohn. Die nächste Frage an dich, hast, du, passt vielleicht zu dem. Viele haben ja Angst vor dem Unbekannten. Nicht alle lieben es und stürzen sich in die Unsicherheit. Die Frage, wie kann man die Angst in etwas Positives umwandeln? <lacht> so bin ich bin zu, zu jung und unerfahren, für diese Frage zu beantworten. Wahrscheinlich aber ja, du hast gesagt, du bist ein ängstlicher Mensch und hast offensichtlich einiges Positives ja. Mir hilft ja, Wir, wir ja. hilft ja. aufschieben und akzeptieren sehr. Also ja, Im Muniok ja. -Okay, lustigerweise habe ich zehn Jahre lang auch jedes Buch, das ansatzweise mit Nervosität zu tun hat, gelesen und ja. und Nach zehn Jahren habe ich gemerkt, ah, dass ja positiv die Nervosität die hilft mir ja. Was aber noch nie schlecht gespielt und ich richtig nervös bin. Ich denke auf und versuche als als Herztyp rational mehr anzuschauen. Es hat ja immer funktioniert. Mhm. Also ich schaue zurück an meine Folgen. Ich durfte so eine Schulung geben, von etwa 50 war, im Verkauf und wirklich so Von Word, von SBB und so. Und ich bin dort so und dachte, so, also die haben mich einfach eingeladen, für Alterszuschnitt ein zu also Ich weiss nicht, was sie hier soll. Und dann habe ich habe mich so beruhiget und habe so zurückgeschaut. Und so, immer wenn du dich klein gefühlt hast, wenn du unsicher warst, er hat unglaublich gut performt. Mm. Und er hat so ein bisschen wie diesen Mechanismus bei mir Dass man das nicht bewertet, oder? Ja, das ist das wirklich einfach annehmen und aufschieben und sagen, hey, ich bin so nervös wie ich noch nie. im haben ein -Okay spiel mit der Nazi vor Heim-WM. Und er denkt so, hey, ist jetzt seine vierte WM. Du hast über bist der, hier ist das Und dann sehe ich es so an. Und dann denke ich, ja, gut. Und nehme es ab. Also, ich bin nicht religiös, aber wenn beide wahrscheinlich eher Buddhist. <lacht> dann würde ich sagen, annehmen. Also liebe mm. das, was es ist. Mm. Und, auf und das hilft mir sehr. Mir erinnert jetzt an einen Satz, wo mir so viel Hunger gesagt hat, die Sängerin, dass es kein ke Konzert gibt, wo sie nicht irgendwann so einen Moment hat, wo sie denkt, es ist unmöglich jetzt da gehen. Mm. Und das ist wahrscheinlich genau die Qualität, die sie in auch überbringt. bringt, oder? Das nicht souverän sein und es eben nicht im, im Griff haben. Ah, das mhm. definitiv. Also du das sagst? Mhm. ich finde es sehr schön beschrieben, ja. Und irgendwie so, also das nicht, nicht probieren zu bekämpfen, glaube, das ist wirklich, mhm. das ist so der Schlüssel. Also wenn wir alles, was wir versuchen, zu bekämpfen an Emotionen, das kommt vierfach zurück, oder? Mhm. aber dann mit den Augen zu schauen und zu schauen, okay, jetzt macht es mir Angst, okay, ja, ist, ist irgendwie verständlich. Also auch bei dem Beispiel völlig verständlich, dass die Angst da ist. Und dann akzeptieren ein Ja dazu und dann in eh die Angst, rein von der Ang oder, die Angst oder und dann mit Mut weitergehen. Also wir versuchen nicht zu bekämpfen und zu verdrängen. Und ich glaube, so ist es mit allen Emotionen. Sie also, haben Platz. Also, das heisst, sie sagen uns immer etwas. Und wenn wir auf das hören und auch mit dem leben, dann ich glaube, das ist das etwas sehr Wertvolles. Die Hirnhygiene beschäftigt die Leute noch. Und zwar ist die Frage nach zwei, drei praktischen Tipps oder mhm. den besten Tipps für Hirnhygiene, was man die Hygiene, ja. <lacht> nicht machen oder unbedingt machen sollte. Also, ich glaube, es nicht gerade an von 20 Tipps. <lacht> drei Tipps. <lacht> zwei bis drei. Genau. Ja. Ähm, ja, das Wichtigste, glaube ich, ist, Zeiten definieren. Also es gibt Zeiten, wo man an dem arbeiten, wo man einfach wendet, wo man ist nicht lernen ablenken. Lassen. Das heisst, in dieser Zeit, dort man einfach mediale Ablenkung abschalten. Also wir haben ja oft nicht genug Selbstregulationsressourcen, um immer Nein zu sagen. Also helfen mir unserem Hirn nicht, wir mir der Hirn nicht, wenn Abschalten. Es gibt so viele App-Blocker, Internetblocker, die du haben kannst. Nattel einfach abschalten. Ich weiss, für viele gibt es gibt ein ungutes Gefühl, aber es tut unserer Psyche und unserer mentalen äh, Fähigkeit und Leistung extrem gut. Also abschalten, das wäre sehr gut. Und dann aber auch die Zeiten definieren, die du dann darfst. Also, die Medien sind ja nicht per se schlecht. Oder es ist nicht immer Ablenkung. Aber ich kann dann die Zeiten definieren. Hier lohne ich mich zu ablenken. Aber ich kontrolliere es. Also ich glaube, das Gefühl von, ich kontrolliere, wie viel kommt rein, wie viel. Mache. Und, und ähm, vielleicht noch zweite zweiter das war zuerst eine, einfach A und B. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das andere ist einfach, ähm, ich glaube, genug Zeit lassen, wo man keine Informationen aufnimmt. Also wir haben es vorhin davon, Kreativität kommt, mhm. wenn ich eine Auszeit habe. Aber eine Auszeit, in der ich Fernsehen schaue, ist natürlich nie das Gleiche. Eine Auszeit, in der ich noch youtube video ziehe, ist nicht das Gleiche. Wir strömen immer externe Informationen hinein. Das ist damit beschäftigt, zu verarbeiten, zu verstehen, was, was, was sehe ich, was höre ich, was mache ich jetzt mit dem, was tut es mit mir. Und Auszeiten heisst, ich nehme keine externe ähm, Informationen auf, ich gebe mir Zeit, um einfach ein bisschen Tag zu träumen. Ich Löcher in die Luft, starren, raus in die Natur gehen, wir sind viel zu wenig draußen. Ähm, ich einfach ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen bewegen, gehen, gehen rennen, ohne noch Musik zu hören. Zum Beispiel. So viele haben immer die Stöpsel drin. Das ist immer Stimulierung. Also ich glaube, stimulierungsfreie Zeiten im Hirn schenken und dort kann die Kreativität entstehen. Dort können wir auch mit uns connecten. Die Frage fahren, wie ich spüre, was ich will, die ist da mit dem gekommen. verbunden. Ja. Es genau. ist ja viel so, dass Leute sagen, ich habe, ich habe geleistet, die Anforderungen erfüllt, aber ich spüre nicht, was ich will. Ja. Die Leute, die 15 Jahre Medizin studiert haben, haben Chefarzt, und sie spüren ja. nicht, was ihnen wirklich wichtig ist. Ähm, die Musik kommt hier auch noch vor, nämlich ja. konkret die Frage, was bewirkt Musik Ja, dir? Musik ist etwas vom Besten. <lacht> also ehrlich gesagt, so bei Bewegung und hey, bei das Musik… das als aber… Ja, nein, also Musik hören schon auch. Der Allgemein. Aber natürlich aber mache ich, ist noch, noch cooler. Aber es ist ja spannend, dass Bewegung und Musik die zwei Sachen, die zwei Aktivitäten sind, wo unser Hirn mit allen verschiedenen Areal involviert ist. Und ich glaube, das ist der schöne Effekt. die Musik hat speziell auch noch die Emotionen auch angesprochen und es, einfach, es tut dem so ganzheitlich gut. Die Musik ist, ist extrem heilsam. Also ich glaube, Musik ist eine Ressource, die wir haben und es ist schade, wenn wir die nicht nutzen. Nicht für alle gleich, vielleicht. aber es ist definitiv eine Ressource. Also, Du wenn man kein Instrument machst du was, singt, musikalisch? Äh, ich spiele, spiele Geigen, ich singe gerne, Klavier, ich spiele verschiedene Instrumente. Ähm, und ich mache es aber nicht es muss, also ich, Klar muss es auch schön tönen, aber ich mache, ich mache es vor allem, weil ich merke, es tut mir so gut. Ich mache es mit den Kindern, weil ich merke, es tut ihnen so gut. Es ist wirklich eine Ressource. Und Wenn man kein Instrument spielt, dann ist es zum Beispiel die eigene Stimme. Also einfach eine Summe zwischen. Schon das kann so viel freisetzen. Einfach mal ein bisschen frei. Und dann nicht immer, es muss auch nicht immer ein Lied sein. Es darf einfach eine eigene Melodie sein. Also das halt hier soll so das etwas Oder natürlich auch, einfach auch Musik hören. Und aber auch hier wieder nicht Musik hören, einfach immer so nebenbei, sondern auch mal achtsam Musik hören und mit diesen Rhythmen mitgehen. Rhythmus ist ja etwas, das der Psyche so gut tut. Unsere Hirnwellen sind auch rhythmisch. Und äh, der Biorhythmus auch. Und das hat die Musik eben auch fest. Aber Das heisst wir nicht bewusst wählen, dass jetzt ja. das im Vordergrund steht. Ja. Grundsätzlich verschiedene Sachen kombinieren, aber im Einzelnen Fokus auf das. Ja genau, nicht Multitasken. Eine Frage, die noch reinkommt, ist, wie findet man sich wieder oder den eigenen Weg, wenn das Spüren eigentlich schon in der Kindheit verboten worden ist oder nicht gesehen worden ist ja. und wenn dann noch das Geld fehlt, für einen eigenen Traum zu verwirklichen. Aber das mit dem Geld ist noch vielleicht ein Thema für sich. Da finde ich es immer spannend, herzuschauen, ob es wirklich ums Geld oder das, was wir aufs Geld projizieren. Nämlich Sicherheit, Freiheit und so weiter. Aber das vom vom Gespüren, ja, wenn man merkt, Emotionen sind eigentlich hinderlich, man ist zum Beispiel nicht beliebt gewesen in ihrer eigenen Familie, wenn man laut worden ist, wenn man schwierig war, ist, ich glaub, das, ist das Problem, das viele haben, was sie dann einfach merken, Erwartungen erfüllen, ich passen mich an. Dann, wenn man 40, 50 ist, in eine Sackgasse äh, gebracht, wie findet man dort wieder Zugang? Wäre zum Beispiel in der Natur sein, in Stille sein, wäre, wäre ein Weg, der sich dort Kanal wieder meldet? Ja. Die Zeit sogar. Und ich glaube man darf sich als Training anschauen. Also, ich glaube sich selber spüren muss man sich, sich trainieren auch, ja mm -hmm. und, und der Ansatz den du hast mit dem Aufschreiben finde ich auch super also versuchen, Emotionen zu benennen das ist etwas mm. extrem und dann nicht nur Angst und Freude und Frustration sondern probieren differenziert was genau spüre ich, ich glaube da einfach ich mit auf die Spur kommen ist so ein, bisschen ein Prozess ein Training aber da bin ich schon bin ich überzeugt dass man da so wieder mehr erlangen kann, wenn man es inner abtrainiert bekommen hat mm -hmm. Ich fand es schwierig. Also, ja, so, bei mir war es schwierig. Wir haben so zwei Grundsätze genommen als sehr junger Mensch in diesem Unternehmertum genommen. Das eine ist, ich finde, ähm, man kann jedes Bedürfnis wahrnehmen. Und man möchte schon eine Ermutigung. Also, wir leben schon ihre. In so einer westlichen Industriegeschichte, wo jede Idee wird extrem kritisch mal begutachtet wird. Das habe ich so persönlich wie mit unserer Firma erlebt, in der Schweiz erlebt. Das ist super kritisch. Mhm. Also immer noch. Also das ich heißt, werde nicht für für den Mut, etwas zu probieren. Hey, also es ist auch bei ganz banalen Sachen. Wir sind sehr exzellent orientiert. Also wenn wir in Deutschland oder in Schweden agieren, dann ja, komm mal vorbei. Wir schauen es mal an. Wir sind offen. Wir nehmen uns mal die Zeit. Und in der Schweiz ist es so, wie ja, viel Geld hat er verkauft? Hat Referenzen. Verkauft haben wir null. No. Referenzen haben wir keine. Geld haben wir auch nicht. Vielleicht sind wir ein bisschen lustig, vielleicht auch nicht. Also sprich, es ist schon sehr referenzorientiert. Referenz das, das hat mich auch ein bisschen traurig gemacht. Und das macht so mit dem Beispiel von Ranga und vor allem die Leute, die mehr aufsuchen, die dort eher Mut machen und das anders sein, nicht zu zelebrieren. Das klingt ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber ich finde, das war das schwierig für uns. Dass ich gemerkt habe, eben, du darfst die Träume, wenn du jetzt laut sagst, ich wird es relativ schwierig. Also hast du hast ein Fitnessgerät entwickelt, wo jedem Fitness steht und den Stepper setzt. Also du bist ja geisteskrank. Also, das kannst du nicht so sagen. Und bei dir ist es sicher ähnlich. Auch. Jetzt kommt wieder eine mit Hirntraining, jetzt wieder eine Plattform. Jetzt kommt, warum soll jetzt die mir erklären, wie sie funktioniert? Weil Coaches gibt es sowieso Jahr, immer mehr. Oder? Und dann stehen noch Coaches so. Das spürst du täglich halt täglich. Ich will nicht die Schweiz für das. Sondern ich, möchte sagen, ich möchte gerne ein anderes Beispiel ich möchte gerne sagen, spannend, wie, warum, wo ist deine Nische, was machst du Angst anders als andere und Das ist übrigens ein spannender Punkt, da ist auch noch die Frage gekommen, eure Partner, Partnerinnen, wie die euch unterstützt haben, Erfindung Fahnserfindung, Berufung. Ich mache im Coaching immer die Erfahrung, manchmal sind Partner auch die, Ende bremsen, weil sie auch nicht unbedingt wollen, dass sich die Person, die man kennt und liebt, so wie sie ist, beginnt verändern. Mhm. Ich weiss nicht, wie ist es bei dir? Mhm. Ja, absolut. Also ich glaube, ohne, ohne die Unterstützung von einem Partner von einer ist es schwierig. Mhm. <lacht> also für die Beziehung. Dann auch einfach, oder? Du machst es vielleicht auf Kosten von der Beziehung. Das ist schon mhm. eine Möglichkeit. Aber wenn du eine gesunde Beziehung behalten willst, denke ich, muss den der Partner schon auch ein Jahr dafür haben. Das ist ja auch eine Entwicklung. Du mhm. also bist mit meinem Mann sehr früh zusammengekommen, 17, 19 Jahre. Wir haben uns extrem entwickelt. Seitdem. Also ich war dann so ein bisschen ein ja, und, äh, und dann das hat mein Mann Bären, schon immer wieder das müssen. <lacht> ja, genau. Es wäre ein und äh, so, immer wieder ein Ja finden zueinander das ist so und ich glaube auch da es kann ja auch Angst beim Partner triggern. und dann die Angst auch ansprechen und sagen hey vor was hast du Angst hey ich es mal an schreib es mal auf vielleicht sogar auch mal ein, ein Coaching in Ansprache oder in Therapie wo man einfach über das redt und sich dann da wieder finden also es, es darf auch wieder ein Prozess sein ich man das Gefühl es muss immer gerade mhm. gerade das ja und gerade keine Angst mehr es darf ein Prozess sein wo man, man darf mal zeigen mhm. Und Stichwort ist ich, wichtig, sich mit anderen darüber auszutauschen. Also, wir sind so gewohnt, dass glaube ich, etwas Schweizer wir müssen es für uns ausmachen. Und wir müssen eine analytische richtige Lösung finden für ein Problem. Und meine Erfahrung ist einfach, wir haben alle blinde Flecken in eigener Sache, wo wir nicht checken, welches Programm jetzt bei uns läuft, was für Bedenken da sind. Und bei ganz vielen Veränderungsprozessen, 80% der Widerstände sind eigentlich in unseren Köpfen. Von dem her, was wir mitbekommen haben, von, von Schmerzpunkten. Und dort das mit jemandem anzutragen, und mit einer anderen Perspektive drauf schaut. Das kann ein Partner sein, das kann eine professionelle Unterstützung sein. Das hilft und bringt wieder auf einen, auf einen nächsten Schritt, den wo man, wo man gar nicht unbedingt selber muss finden oder? und wo man vielleicht auch nicht würde finden würde. Das ist auch noch eine Frage, ja, was ist, wenn ich noch gar nicht weiss, wo der Reise hergeht. Das ist indirekt auch die Frage, was ist, wenn ich keinen Businessplan habe für mein Leben habe. Also wenn ich nicht weiss, was am Schluss ähm, so rauskommt? Ja, sag dir nochmal. Ich glaube, es geht auch viel darum, nicht den Anspruch zu haben, schon müssen, zu wissen, und schon müssen das Konzept haben und quasi das Ziel vor sich zu haben, sondern einfach, sich mal mit Menschen auszutauschen und zu schauen, was für Stimmen gibt es da. Wenn, wenn ich sage, ich habe gerne Bewegung, ich bin gerne Natur, ich will mehr von dem in meinen Alltag bringen, dann kann ich auch mal mit einem Bergführer, und mit einer Yogalehrerin Yoga reden und gehen schauen und nicht einfach nur im Kopf denken, ja, das wäre schön, aber das geht nicht, ja. wieder verhungern. Also, ich glaube, wirklich immer wieder eine Erfahrung machen statt sich einfach die gleichen Gedanken wälzen, das hilft extrem, weil man erfahrt etwas über sich, man erfahrt etwas über die Tätigkeit, über das Milieu und es macht etwas mit dem. Ja. Das ist genau so. Ja, ich kann also genau finde ich mega gut und würde ich auch so umschreiben. Und ich soll noch sagen, es gibt so das Johari Window und das machen wir und das haben wir durch Sport gelernt. Das machen wir bei unserer Firma in der Geschäftsleitung viel. viel. Sind so vier Felder. Wie nehme ich mich Mehr wahr? wo habe ich jetzt Gefühl, bin ich gut oder bin ich schlecht? Wie nimmt die Öffentlichkeit wahr? Klammer auf, einer die engeren Freundinnen und Freunde, Klammer zu. Und das hat mir schon noch geholfen. Also, ich denke, manchmal lohnt es sich noch. Wir haben eine sehr kritische Feedbackkultur kultur Auch bei uns. Und da bin ich mega dankbar, dass meine Freunde sich über Instagram oder über Bemerkungen, mhm. da bin ich sehr glücklich, dass inklusive meiner Partnerin, Da kommt sehr schnell ein sehr ehrliches und rohes Feedback. Mhm. Und das ist und das ist auch nicht etwas typisch Schweizerisches. also ich will ja auch nicht politisieren, aber das. Das durfte ich auch lernen, dass dort, das sind meine besten Freunde, schon muss sagen, so, da bist du einfach nicht kompetent. Ja. <lacht> das das geht einfach ab, du kannst es nicht gut, das musst du nicht können. Also das ist völlig in Ordnung, wir sind so dort gut aufgestellt. Und gleichzeitig sagen wir auch Leute so, das, ist im Fall nicht, das kannst du einfach nicht. Und das finde ich noch wichtig. Also ich, ich habe gelernt, zu fragen. mein Umfeld zu fragen, hast du das Gefühl, ich passe dort Egal wo, hast du das Gefühl, ich sollte jetzt Fernsehmoderator und Experte und auch von guten Freunden und Familien bekommst du aber auch noch ein gutes Feedback, finde ich. Mhm. Mhm. Cool. Ja, sehr gut. Der Moment ist, gekommen, für euch zu bedanken. Es tut mir leid, dass wir nicht ganz alle Fragen und Anregungen hier aufnehmen konnten. Ähm, ihr findet unsere Koordinaten sicher auf der Uni-Seite. Ähm, die Gespräche können in einem anderen Format äh, gerne weitergehen. Im Moment möchte ich euch beiden herzlich danken. Jetzt muss ich da schnell einen Schritt durch das Bild durchmachen für eure ehrliche, persönliche Art, über so Themen zu reden, wo man nicht nur sagt, was man alles gut kann, sondern auch, was man für Angst hat und was man alles nicht weiß. Ich möchte es mit Choba Choba Joba. das ist auch eine merci Geschichte von mal. Berufung, eine kleine Firma, viel die vielleicht mal. die beste Chocke macht in der Schweiz. Merci viel mal. Für dich Barbara, merci, merci. vielmal Und eine wunderbare Sickflasche von der Uni Bern aus dem äh, Webshop. <lacht> das hört ja nicht auf. Merci viel <lacht> mal. cool. Herzlichen Dank. Danke okay, cool. Besten Dank. Gut, jetzt kommen wir noch zu einer Pendenz, und zwar haben wir äh, euch gefragt, was eure Traumprüfe sind, und haben äh, Antworten gesammelt, ohne die abzubilden. Und jetzt äh, bin ich extrem gespannt darauf, was das für ein Bild ergeben hat, eine sogenannte «Wordcloud», wo ich im Zentrum Schriftstellerin, Schauspielerin und Ärztin sehe. Ich kann vielleicht noch kurz sagen, Gsing äh, hat letztens auch so eine Umfrage gestartet. Das ist ja New Work inzwischen, was dem es darum ging, was die Raumprüfe von der Leute in der Schweiz. Dort spielt auch die Schriftstellerin. Nein, die kommt nicht vor, aber die Ärztin, die Tierärztin ist es bei den Frauen und die Reiseführerin. Und bei den Männern ist es auch der Reiseführer, der Anwalt und der Fotograf. Hier haben wir Lehrerin, Ärztin, Schriftstellerin und Schauspielerin, die ganz gross Vorkommen. Ich gehe noch etwas näher her, um am Rand noch zu schauen. Kapitän, Schreiner, Medium, ein führen Reiseleiterin, auch oh, Regisseurin. Ja, die könnt euch selber noch etwas darin vertiefen. Man sieht hier die unglaublich große Vielfalt von Berufen, die offenbar davon träumt. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr euch das Bild euch selber noch mal vor Augen führt, weil manchmal, wie ich gesagt habe, das ein bisschen aus dem Fokus. Weil das ist etwas, was emotional unmittelbar damit verbunden ist. und manchmal lohnt es sich, so, das erste Bild vielleicht mal zu nehmen, wenn jetzt hier eine Ärztin steht um sich mal zu überlegen, wenn ich jetzt nicht mehr 10-15 Jahre Medizin studieren kann, was ist für eine andere Form, in der ich gefühlt, wie als Ärztin tätig bin? dem ich zum Beispiel im Gesundheitsbereich eine wichtige Rolle spielen? Oder Lehrer sein kann man in unglaublich unterschiedlichen Kontexten, auch nicht nur an einer Privat- oder andere Mittelschule. Ich möchte euch herzlich äh, danken für die äh, angeregte Teilnahme, sowohl bei den Fragen wie jetzt bei der Traumberufgeschichte. würde gerne so zum Schluss vom Abend auffordern, nehmt die Träume, die wir jetzt hier abgebildet gesehen haben, nehmt die Veränderungswünsche mit in den nächsten Tagen und Wochen, gebt denen selber Kredit, weil wenn ihr sie selber schon abschießt, dann wird wahrscheinlich auch niemand anders daran glauben. Wir haben gehört oder herausgespürt, es ist nicht unbedingt eine Frage vom Jahrgang oder vom Geld, ob man noch mal jung ist und noch mal etwas Neues in Angriff kann, sondern es hat sehr viel zu tun mit der eigenen Einstellung. Und man primär die Ausreden sieht, warum man etwas nicht machen kann, oder primär Wege sucht, wie es gehen könnte, wie man einen Teil davon in sein Leben bringen könnte. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass man an seine Ideen, an seine Träume glaubt und nicht in erster Linie an die Ausreden. Weil das haben wir auch gehört, in der Schweiz gibt es viele, die vor allem wissen, was alles nicht geht und was alles noch nicht gut ist. Und das ist ein bewusste bewusster Entscheid. Wir haben eine Interviewpartnerin gesagt, irgendwann in ihrem Leben haben sie sich entschieden, eine Mutmacherin zu sein, also sie eine schöne Haltung zu finden. Ich habe auch gesagt, 80% der Widerstände sind nicht da außer oder auf dem Bankkonto, sondern im eigenen Kopf, also begegnet dem Thema mit einer gewissen Neugier, was da noch möglich ist, was überall Wege gibt, wo ihr vielleicht noch nicht seht und malet euch die Tätigkeiten, die verschiedenen Wege wirklich möglichst konkret aus. schaffen euch vielleicht ein Buch an, wenn ihr zum Beispiel Schmocker eins habt, wo ihr so Sachen weiterentwickelt, weil erst wenn ihr die Vielfalt, der Stoff, seht, oder oder in eigener Sache gesammelt hat dann sieht er plötzlich auch ganz viele Möglichkeiten und andere Menschen, die etwas von dem vielleicht schon machen. Und was auch wichtig ist, äh, der Kästpint hat mir im Volksgespräch gesagt, äh, man muss seine Träume auch ein bisschen schützen. Es ist auch wichtig, mit wem man in welchem Stadium über so Berufswünsche und Träume redet. Ob das Leute sind, die das Verständnis dafür haben, dass man noch mal etwas riskiert, etwas Neues anfängt. Oder ob es Leute sind, die aus Frust, dass sie sich selber nicht äh, bewegt haben, allen anderen noch kritische Fragen stellen und nicht abraten kritische Sparring braucht es, aber die, die überall auf Probleme hinweisen, sind nicht unbedingt hilfreich in dieser Phase. Und ich glaube, wir haben auch gemerkt, es ist fast nichts so wertvoll, wie wenn man in seinem Beruf wachsen kann, weil der eigene Beruf für einen berührend ist und eine Bedeutung hat und das hat auch sehr ansteckende Resonanz. Also selbst wenn ihr findet, finanziell ist das bisherige viel sicherer, wenn ihr in dem nicht lebendig seid, dann zahlt ihr einen relativ hohen Preis, weil einfach das Energieniveau absinkt und wenn wenn mit 40, 50, keine Freude, keine Neugierde dann nimmt der schönste Kontostand nicht viel. Auf der anderen Seite begegnen manchmal 70-, 80-jährige Leute, die sagen, sie erleben jetzt die beste Zeit von ihrem Leben. Sie haben noch nie so viel Erfahrung gehabt und haben noch nie so Freude, wenn sie etwas machen. Zum Beispiel Jacqueline Urbach hat mit 82 so einen Webshop äh, lanciert in ihrem Geschäft und hat gesagt, sie sind fantastisch mit 82. Also man kann auch sehr. Neugierig durchs Leben gehen, das behaltet einem extrem jung und eine Portion von dem, von dieser Neugier auf eure nächsten Schritte und auf das, was noch alles möglich ist, wünsche ich euch allen zum Abschluss vom heutigen Tag von meiner Seite und gebe gerne wieder Raoul Langer das Wort, um den Bogen noch zu schliessen. Danke vielmals Matthias. Ja, meine Damen und Herren, Matthias, vielen Dank für ähm, den tollen Austausch am Abend. Stichwort das hast du hier vorhin gegeben. Eines der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist tatsächlich der Austausch, sich austauschen. Das ist das, was wir natürlich ein äh, obersten Ziel haben, im, im Alumni-Wesen sich austauschen, sich vernetzen, mit Menschen zusammenkommen, wo man vielleicht sonst im Leben nicht zusammenkommt mit ihnen. Und Das ist genau das, was das Alumni-Netzwerk so wertvoll macht. Ich hoffe, dass die daheim äh, euch in dieser digitalen Form äh, leider. Wir haben eingangs wir wollen das Ganze flexibel handhaben. Wir haben jetzt die Austauschform dieser Breakout-Session nicht gemacht, aber es sind so viele spannende Fragen hineingekommen, dass wir beschlossen haben, dass wir es einfach weiterlaufen lassen. Aber genau das Herz des Austauschs ist das, was einem auch weiterbringt. Matthias Morgenthaler und Barbara Studer und Kaspar Stocker haben es vorhin gesagt, es ist nicht nur das, was man lehrt oder das, was man studiert und das, was man im Job macht, sondern es ist das, was man von anderen Menschen lernen kann und das, was man nachher von diesen Gesprächen für sich wieder abbrechen, kann, um sich überlegen, wie es im eigenen Leben, im Beruf weitergehen kann. Ich hoffe, dass ihr heute Abend etwas mitnehmen können. aus der leider Gottes immer noch digitaler Form. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Ich hoffe, dass ihr ebenfalls äh, hat, äh, einige Sachen mitnehmen konnte, die euch weiterbringen, die euch vielleicht eurem Traum, eure Berufsberufung näher bringen. Und ich möchte vor allem den jungen Gästen, wir haben heute mal ein paar Studierende, die hier sich hier eingeschaltet haben, möchte ich das Herz legen. Studieren ist etwas Wertvolles, ist ein grosses Privileg. Aber schauen, dass du genau das macht, dass der das Herz am richtigen Ort habt, dass ihr sich mit anderen Personen. Die Grundlagen von der Universität Bern die legen wir mit 40 als Eingang, mit 40 und 80. Studiengängen, ist eine riesige Fülle an ausgezeichneten Absprung- und sind gegeben. Was die daraus machen, ist schlussendlich Ende euer eigenes. Wir haben es heute auch gehört, in den Interviews gehört. Die einen die gehen ihren Weg, genauso wie sie es immer gehört haben, das ist für die sicher richtig. Die glauben an das, das ist überhaupt nicht wertend und die anderen werden vielleicht so wie der Kaspar oder Barbara auf dem Weg merken, dass sie vielleicht einfach Anpassungen machen wollen. Es ist nie zu spät, das hat uns Matthias erzählt. In den zahlreichen Interviews, die er geführt hat, haben wir verrückte Sachen gehört. Wer sich weiter für das Thema interessiert, das Matthias erzählt hat, ich muss schnell spicken. Er hat eine URL, die man schauen kann. www.beruf-berufung.ch Tuni Bern, und da möchte ich allen jungen Studierenden, die bei uns immatrikuliert sind, noch etwas mit auf den Weg geben. Da, wir unterstützen euch neben dem Studium, so gut wie es geht, äh, unterstützen. Das Alumni-Netzwerk ist eine der Unterstützungen. Das, was ihr hier erlebt habt, das wir normalerweise äh, im, im analogen, also im richtigen Leben wir machen. Es wäre jetzt eigentlich der Moment, wo wir ins Sappa gehen würden. Und genau das, der Austausch könnte miteinander pflegen. Leider geht es noch nicht. Wir hoffen alle, ich weiss nicht, wie es euch geht, wir hoffen alle, dass wir endlich wieder in eine gewisse Normalität können zurückgehen können. Nicht nur das bietet die Universität Bern, wir bieten euch auch andere Dienstleistungen rund um Fragen zum Beruf und zur Berufung. Fragen wie macht man den Einstieg oder den Übertritt vom Studium nachher ins Berufsleben. Da haben wir ganz tolle Dienstleistungen, der Career Service zum Beispiel, bietet verschiedenste Dienstleistungen rund um die Thematik Ich möchte alle... Ermuntern, die nicht im Mitglied sind, bei der Alumni nützt die Chance, werdet Mitglied bei uns, erleben solche Momente, wie wir sie hier erlebt haben. Wenn es dann wieder normal ist, erleben sie noch viel emotioneller. Wir haben es heute gehört, Emotionalität ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ist. Nicht nur der Verstand, sondern die Emotion bringt einem im Leben plötzlich in eine Richtung, die man gar nie hätte gedacht. Und last but not least möchte ich natürlich allen gestandenen Mitgliedern danken dass ihr uns die Treuheit gehalten das Dieses Jahr war ein schwieriges Jahr, beziehungsweise schon das letzte Jahr. Das Netzwerk der Alumni Uni Bern hat gezeigt, wie stark das ist. Wir hatten zum Glück fast keine Austritte, gehabt, ganz im Gegenteil. In dieser schwierigen Zeit hat sich das Netzwerk der Alumni und Ibarren extrem bewertet. Ich möchte euch wirklich für eure Treue danken. Ich möchte euch merci sagen, dass ihr immer noch dabei seid und freue mich, dass wir uns hoffentlich demnächst wieder sehen. Mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Ich würde mich freuen, euch wieder in einem weiteren Anlass zu von der Alumni-Uni Bern. Wir sind hier am Ende. Ich bedanke mich bei allen Gästen. Ich bedanke mich vor allem bei euch daheim. Toll seid ihr dabei. Seid. Schönen Abend. es gut. Und vor allem bleibt gesund und im Herzen immer fröhlich. Auf Wiedersehen miteinander. Dankeschön.